Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 385. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Marvin. Hi. Der Herr Basti. Gute und Grüße. Und der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Die Frau Alex ist leider noch äh, kränklich zu Hause, von daher heute nicht mit dabei. Dann habt ihr eher noch nicht genug gute Besserungswünsche geschickt. Dann spätestens, wenn ihr die Folge zu Ende gehört, hat, äh, gehört habt, Mal äh, ran und ihr Genesungswünsche schicken. Ja, wir wollen reden über Fußball tatsächlich. Wir haben uns gerade eben im Vorgespräch äh, dafür entschieden, wir werden jetzt nicht großartig über all dieses Hauptthema sprechen, weil wir der Meinung sind, dass sehr viel dazu schon gesagt worden ist und es jetzt nicht so viel Neues gibt. Wer weiß, was das Wochenende bringt, ob wir da vielleicht nächste Woche immer drüber reden, aber auch Basti braucht da, glaube ich, so ein bisschen Ruhezeit, damit er da wieder runterkommt. Von daher reden wir tatsächlich <lacht> heute mal über, über Fußball. Aber wer sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen will, dem empfehlen wir natürlich die aktuelle Folge 93. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendeinen Menschen auf dieser Welt gibt, der die noch nicht angefangen hat zu hören, aber ansonsten... Hört da mal rein. Ich glaube, ihr habt gefühlt, irgendwie zwei Stunden das Thema auseinandergenommen, Basti. Kommt hin. Ja, zwei Stunden ungefähr. Da sind so ziemlich alle Dinge drin, die irgendwie wissenswert sind und der sounds to move hat uns auch noch einen etwas längeren Twitter-Thread dazu äh, geschickt, den verlinken wir euch auch und dann könnt ihr euch das da alles durchlesen und anhören und wie gesagt, wer weiß, was das Wochenende oder das Pokalspiel morgen, über das wir gleich auch noch reden werden, noch so alles mit sich bringt, aber dann reden wir dann nächste Woche vielleicht drüber. Schauen wir mal, ne? aber getreu nach dem Motto, bevor man es selbst schlecht nochmal neu macht, <lacht> lässt man lieber das Original dann dafür sprechen, insofern Genau. das ja. Genau. Apropos original ähm, oder originell. Originell war auch, glaube ich, eure Fahrt nach äh, Salzburg, wo ihr euch alle drauf gefreut habt, ein Spiel an einem Donnerstagabend äh, zu sehen, was dann leider erst an einem äh, Freitagabend stattgefunden hat, weil sich die UEFA auf Anraten der Menschen vor Ort entschieden hat, wegen Orkanwarnung, so war das doch, glaube ich, äh, das Spiel von Donnerstagabend auf äh, Freitagabend äh, zu verlegen. Ihr wart alle vor Ort, also sowohl... Ja. Marvin, Dennis, Basti. Ähm, wie war das vor Ort? Weil ich konnte es ja relativ einfach, also meine Umplanung war nur, was mache ich dann heute Abend, wenn ich auf der Couch sitze? Das ist relativ einfach zu lösen, aber wie, wie war das vor Ort? Wer soll denn zuerst? Also weil ja, <lacht> du alle, redest doch schon, Dennis, dann redest Nein, alle, die es wissen, nicht wissen, äh, Marvin und Basti äh, und ich sind im Endeffekt nicht gemeinschaftlich da unterwegs gewesen, sondern tatsächlich in getrennten Gruppen. Dementsprechend haben wir es wahrscheinlich auch etwas unterschiedlich erlebt. Ähm, ja, ich kann, ich kann ja mal anfangen. Also für ja. uns war es tatsächlich... Äh, ja, doch recht überraschend. Die die Informationen sind ja erstmal so ein bisschen reingeblättert. Hat mir auch erst gedacht, soll das jetzt ein schlechter Scherz sein, weil man erstmal gar nichts von irgendwie Orkan oder Wind oder sonst irgendwie gespürt hat. Manchmal ist das ja dann über den ganzen Tag schon schlechtes Wetter oder richtig unangenehm. Das haben wir jetzt nicht gemerkt gehabt. Tatsächlich aber zur Beruhigung von allen die Verschwörung und sonst irgendwas dahinter. Nachts war es wirklich sehr unangenehm. Wir haben, äh, sind ja noch nachts heimgelaufen, also es war dann tatsächlich auch sehr, sehr windig. Ob das jetzt das Spiel noch beeinflusst hätte oder auch die Abreise der Fans, was ja angeblich dann der wirkliche Grund war, keine Ahnung. Für uns war es im Endeffekt tatsächlich etwas schwierig, weil ja auch der Zug dann am nächsten Tag schon wieder zurückgebucht war und war sehr viel hin und her nachts noch äh, Wild äh, in der Kneipe beziehungsweise Irish Pub ähm, den, den Zug verlegt. Auf Dennis, erklär mal, wie habt ihr das denn ja. genau gemacht? Also ich meine, genau, ihr, hattet ja, ihr wolltet ja alle am Freitagmorgen da wieder zurückfahren. Ne? Das war der genau, ja genau. ultimative genau. Plan für euch. Und wie habt ihr es dann gemacht? Was hat das viel Geld gekostet? Erzähl mal. Also ähm, ko konkret werden wir normalerweise am nächsten Tag um 12 Uhr gemütlich ICE erst über München äh, und dann nach Hause und da haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? Ähm, die Zugverbindung am Anfang waren noch, als die Infos noch sehr frisch waren, noch sehr günstig, haben wir gedacht, oh, na, für knapp 40 Euro 35 Euro äh, könnte man den Rückzug äh, sozusagen umbuchen und zwar um 23 Uhr ist der dann im Endeffekt gefahren. Also alles auch eigentlich recht gut entspannt machbar. Äh, einziger Nachteil war, man hatte dann vier Stunden Aufenthalt nachts in München am Bahnhof nicht unbedingt so zu empfehlen. Es waren doch äh, relativ äh, freaky Leute unterwegs, aber Preis in Ordnung knapp Knapp Mitte 30 Euro, dann hatten wir aber, jetzt kommt ja der Oberkracher, eigentlich haben wir dann zu lange überlegt. Dann sind die Preise natürlich gestiegen, gestiegen, gestiegen, gestiegen, waren irgendwann 100 Euro ungefähr pro Ticket, haben wir gesagt, boah, 100 Euro nochmal der Zug dass er hat. Dann, aber tatsächlich, die Systeme haben sich dann etwas, sind ja meistens Algorithmen, die da arbeiten. Ja, ja. Die Systeme haben sich ein bisschen beruhigt und dann kamen tatsächlich wieder Angebote für 35 Euro rein und dann war eigentlich die Entscheidung nicht mehr, gerade mit ein paar Bierchen im Kopf, nicht mehr sonderlich äh, lange, lange überlegt und äh, ja, war, war auf jeden Fall dann danach auch wieder gute Stimmung weil das war schon relativ getrübt. Es war auch lange Zeit erstmal, ah, was machen wir jetzt? Und dann ist auch die Partystimmung ein bisschen getrübt. Obwohl du ja, muss man wirklich sagen, für jeden, der nicht da war, musst du dir das vorstellen, wir kamen in die Stadt und es waren wirklich fast nur Frankfurter da. Wir waren abends in jeder Bar, in jedem... Wir sind in verschiedenen äh, Clubs und, äh, ja, ich sag jetzt mal, Bars gewesen, da lief Eintracht. <lacht> was soll das da war, sein? War, ich sage jetzt mal äh, Bars gewesen. Na, ich sage sag jetzt mal Bars, weil Irish ja. Pub ist für viele im viele, ah, ja, Endeffekt zwar... Okay. Äh, ist ja im Endeffekt, ja, wie gesagt, da waren wir noch im Kuhstall und was weiß ich, also so, so komisch, ja, das ist im Endeffekt äh, eine Diskothek äh, für was auch sonst bei Saufmusik, Amt? im Endeffekt, okay. genau. Ja, okay. Also kannst du dir so vorstellen, und da liefen Videos vom Pokalfinale auf einem riesen Beamer, Leute total geil drauf, ähm, alle hatten Bock. Die Preise waren im Endeffekt egal, hat man für ein Bier dann äh, 5, 6, 7, 8 Euro bezahlt, war dann kam dann auf die Location an, aber es war wirklich im Endeffekt coole Stimmung, die Leute waren wirklich gut drauf und man hat da schon gemerkt, die Leute werden nicht heimfahren, sondern die werden irgendwie versuchen umzubuchen, fahren mit dem Bus, fahren mit dem teilweise mit Flixbus oder ähm, haben dann noch ein Auto gemietet oder irgendwie so ein sind nach Hause gefahren. Also es waren sehr viele Leute, die sehr, sehr geil drauf waren, das Spiel trotzdem zu schauen und was man ja im Stadion auch gesehen hat, es waren noch wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute da. Aber dementsprechend, Marvin, Basti, wie habt ihr es denn erlebt? Wie war es denn für euch? Und ja, gut, also unsere ursprüngliche Planung war ja sowieso mit Auto, also wir hatten einen, äh, einen Bus quasi, wir waren mit, äh, wie viele Leute waren wir, mal? sieben? Ja. ja. Wir waren mit sieben Leuten und wir hatten halt dementsprechend auch ein paar Hotelzimmer und wir wollten eh von Mittwoch bis Freitag bleiben. Das heißt, für uns hat sich die Problematik äh, ein bisschen kleiner dargestellt im Sinne von, okay, dann können wir halt statt irgendwie nach dem Auschecken, erst nach dem Spiel nach Hause fahren. Das heißt, wir reden hier über eine Differenz von was ist? 8, neun ja. ja. Stunden ja. später nach Hause. Das musste natürlich erstmal mit allen abgeklärt werden, ob das auch geht, ob jetzt irgendwie nicht einer Freitagabend noch irgendwas ganz, ganz Wichtiges hat. Das hat ziemlich schnell sich rausgestellt, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, als wir dann wussten, dass das um 18 Uhr am nächsten Tag ist, ging es eigentlich. Dann standen wir irgendwie auf so einem Platz und dann Marvin und ich guckten uns an und so. So von wegen, ja gut, jetzt wissen wir ja Bescheid, was wir machen, was machen wir denn jetzt? Und dann war eigentlich nur die ein Satz so von mir, ja gut, dann saufen wir halt. <lacht> ja gut, irgendwie muss man sich ja beschäftigen. Äh, ja, aber die, die, die Phase davor war halt ein bisschen nervig. So, es kam die Absage, dann kamen die ersten Gerüchte, genau. dann gibt es ohne Zuschauer, mit Zuschauer, dies, das, bla bla bla. Ähm, ja, das ging ja dann auch ziemlich schnell, dass man wusste. Und dann, ja gut, dann sind wir wieder in die Stadt gegangen, nachdem wir Mittwoch schon echt einen lustigen Abend hatten. Oh ja. <lacht> dann sind wir tatsächlich, eigentlich war es eher so ein Murmeltier-Ding, dann haben wir halt alle Leute, die dann noch dazu kamen, auch in dieselbe Bar bestellt, an der wir am Vorabend schon waren. Also hat sich dann bewährt gehabt, dann sind wir dann auch wieder dahin. Und dann waren wir halt immer mehr Leute und der Abend Donnerstag war nicht minder lustig wie der Mittwochabend war nur etwas früher äh, eskalativ, muss man tatsächlich besser sagen. Ah, ist ja. tatsächlich, so, weil wir halt auch viel früher angefangen haben, weil wir halt auch ja. nicht mehr wussten, was wir machen sollen. Es war halt 15 äh, Uhr, es war halt 15 genau. Uhr, äh, haben wir von der Spielabsage dann irgendwie Bescheid bekommen, 15.05 Uhr, ach guck mal, da ist ein Likör und Schnappstand. dann gehen wir doch da hin. <lacht> <lacht> und, dann, und dann ging das Ganze halt irgendwie los ne? und das hat dann auch äh, dazu geführt, dass die Ersten um 21.30 Uhr wirklich die Biege gemacht haben, weil sie gesagt haben, sie sind zu angetrunken. Ja, schöne Grüße an Stefan Reich hier, ja, der einfach <lacht> von allen guten Geistern auch verlassen war. Ja, es war halt 21.30 Uhr. Und ein paar andere Kollegen kamen um 20 Uhr und wir haben gedacht, das ist bestimmt schon ganz schön spät, also wir sind schon ein bisschen angeschlagen. Fakt ist, es war halt erst 20 Uhr. Also so, <lacht> so ein es Tag hat alles zieht sich dann ungemein ja. auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Trotzdem, ich glaube, wir waren dann am Ende trotzdem schon noch relativ lange da, also es war weit nach zwölf, ne Basti? Also ihr seid ja eh ganz spät heimgekommen. Ich bin irgendwie um halb zwei, glaube ich, dann heimgegangen. Also es hat dann doch gereicht, auch am ja. Donnerstag, ne? Ja, ah, gut, ich kam dann noch später nach Hause, aber es tut jetzt, ja auch nicht der Rede wert, aber was <lacht> Dennis Eis, gesagt hat, mit, <lacht> mit dem Wind war tatsächlich lustig, Marvin und ich standen ja äh, standen wir auch um, dann um 21 Uhr draußen und haben gedacht, gut, eigentlich müsste jetzt hier dieser Sturm anfangen, der dafür gesorgt hat, weil 21 Uhr wäre ja auch ungefähr so die Anpfiffzeit da gewesen, ja. also das Spiel wäre gelaufen, ja, und dann war gar nichts, also da war nichts, genau, genau. und dann haben wir tatsächlich irgendwie die nächsten ein, zwei Stunden so ein bisschen aufgeregt, als ich dann irgendwie mal in der, nächsten, in der letzten Bar, wo wir waren, bin ich dann irgendwann mal raus und äh, oh, dann rauchen wollte. Ja, und dann ist das erste, was passiert ist, nach drei Sekunden ist mir die Kappe vom, vom, vom Kopf geflogen ist direkt in die Salzach geflogen, ist weggeschwommen. Mir äh, sind Straßenschilder entgegengekommen, die Autos sind an die Seite gefahren und da hast du dann schon gemerkt, okay Leute, das ist schon wichtig Vielleicht gewesen, dass das Sinn. Spiel ja. abgesagt wurde, war da im Nachhinein tatsächlich sehr, sehr, sehr... Äh, ausschauen zu sagen, okay, das wäre wirklich eine Katastrophe gewesen, weil wir haben ja dann am nächsten Tag gesehen, dieses Stadiongelände ist ja auch sehr offen und weitläufig gewesen, also da hätte nichts, da ist nichts in der Nähe von diesem Stadion, was, das liegt ja auch mitten in einem Industriegebiet und sieht selber auch aus wie irgendwie so ein Industriegebäude, äh, da, da wäre es schon abgegangen, so windmäßig, deswegen war das alles safe. Ja gut, am nächsten Tag, sind wir, da mussten wir halt dann, wie man halt so aus dem Hotel raus muss, um 12 Uhr aus dem Hotel raus, dann hast du halt schon nochmal äh, bis zum Spiel ein paar Stunden zurückzuschlagen. Ja. ja, wir sind dann Essen gegangen. Ja. Das heißt dann aber, ihr seid dann, dann auch Freitag fahren. nach dem Spiel quasi direkt in die Autos, genau. beziehungsweise Dennis, dann in die Bahn mit genau. äh, mehrstündigem Aufenthalt und seid dann auf den Rückweg. Okay. Also genau. wir hatten ja, noch. Gut, ein wir sind erst mal Essen gegangen, ja. Genau. Ja, genau. Aber so mehr oder weniger dann Rückreise. Ja, genau. Ja, wir sind noch was essen gegangen, haben noch die neue Fußball 2000 gemacht, schnell auf dem äh, lustigen Ikea-Parkplatz. Ähm, ja, äh, das Stasi ging ist dann noch gut. Ja. Genau, genau, das ging dann noch ganz gut. Aber was wir halt dann wirklich einfach gemacht haben, dass wir wirklich noch was essen waren, das war auch gut. Das hat sich als sinnvoll herausgestellt. Ich hatte eigentlich gedacht, okay, lieber sofort los, aber es war die bessere Idee, weil es, der McDonald's äh, war nicht wirklich viel los. Äh, Captain Lossner, schöne Grüße an dieser Stelle, hat einen äh, glutenfreien Burger bekommen. Da hat er sich auch sehr drüber gefreut. Okay. Auch ein <lacht> Punkt, dass man merkt, dass die ähm, Österreicher da ein Stück weit... Ja, vielleicht sogar fortschrittlicher sehen als wir. Zur Stadion-Experience selbst muss man auch mal sagen, ich glaube, das haben wir bislang ja noch gar nicht angesprochen. Nee, das wäre jetzt auch tatsächlich mal eine Frage gewesen, wie war denn so die Experience im Stadion? Im Fernsehen wirkte das so ein bisschen, ja, befremdlich, also es sah irgendwie sehr, weiß ich nicht, also so heimelig und irgendwie so Stadion, wie man sich jetzt vorstellt, fand ich jetzt nicht also ich finde, es ist ein Scheißgurkenstadion. Also äh, wer jetzt ist die etwas härtere Umschreibung von dem, was ich ausdrücken wollte, ja? Also ich muss halt, ich muss halt sagen, was mir echt gut gefallen hat, das will ich auch mal ganz gleich hier festhalten, ist, äh, dass die die ganzen Österreicher und Österreicherinnen, die wir in den Tagen zuvor getroffen haben, alle sehr zuvorkommt, waren waren sehr freundlich. Wir haben eigentlich nur coole, also zumindest ich habe jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Das war alles wir sehr auch, harmonisch. Ähm, ja. Was mir aufgefallen ist, dass natürlich alle wussten, dass wir äh, zu dem Spiel gegen Frankfurt da sind, aber keiner hat gesagt, dass er Red Bull-Fan ist. Es war ziemlich deutlich, dass der, der eine hat gesagt, ja, guck, du sprich aus Wien, er ist Rapid-Fan. Wir, wir haben ein, zwei in Innsbrucker gesehen, ja, aber es war niemand, der gesagt hat, oh ja, ich bin großer Red Bull-Fan, vielleicht wollten sie sich auch nicht irgendwie in die Karten schauen lassen. Aber es hat sich dann auch so im Stadion selbst dargestellt. Was wir dann gesehen haben, waren, war ein Meer voll Klatschpappen tatsächlich. Ich sah Fotos von diesen komischen Klatschpappenhaltern, äh, äh, die ja vorher nur irgendwie in Worten beschrieben wurden und dann habe ich die ersten Bilder gesehen und mir auch gedacht, so ja, okay, da willst du definitiv nicht hin. Ja, also, also, trotzdem, es war das erwartbare Szenario, was ja das bisschen skurrile war, vorm Stadion kriegst du tatsächlich nur Essen und Trinken, also vorm Stadion, wenn du äh, Heimfan bist, also es gibt tatsächlich, gab es nur eine Möglichkeit, sich da was zu essen und zu trinken zu holen, da durfte man dann aber nicht rein. Das hat uns dann dazu veranlasst, dass wir schon ziemlich früh ins Stadion sind, glaube ich, ich glaube, wir sind sogar eine 20 vor freien rein, weil wir halt irgendwann mal was trinken wollten. Okay. Das Stadion sieht sehr, sehr merkwürdig aus, die Zuschauer auch, aber wie man sich das vorstellt, du, da sind halt trotzdem viele, wo du siehst, okay, die, die gehen halt hier mal hin, aber wirklich viel zu tun mit dem Verein haben sie nicht, also du hast eine sehr, sehr hohe Dichte an Fans, die sich diese Spieltagsschals anziehen und das hast du ja eigentlich nicht so oft, ja, also eigentlich machen sich ja Leute, die häufiger ins Stadion gehen, bisschen lustig immer über diese Halb-Halb-Schals zum Spieltag, so. also ja. das ist ja maximal so ein, das weiß ich nicht, das kaufen sich Leute, wenn, das kaufe ich mir zum Beispiel, wenn ich vielleicht mal Groundhopping-mäßig irgendwo bin, als Erinnerung so. Ja. Aber das hat ja mit nichts zu tun. Dementsprechend, die, Fan, die wirklich Fans, die gesungen haben bei dem waren auch sehr, sehr klein, das war ein mini kleiner Block, haben dann so eine eigenartige Choreo probiert, das Ganze drumherum mit dem Stadionsprecher, das war arg skurril, muss man sagen. Also das hatte schon ganz, ganz merkwürdige Züge, wie die probiert haben, da dieses Wunder zu beschreien, auf was für eine Weise, mit welchen merkwürdigen Gesängen, also so. Ein bisschen merkwürdig. Ähm, was man, was man also sagen muss, die Stadionmusik war in gewissen Teilen gar nicht so schlimm. Also es gab ein paar lustige Lieder, so, aber das war es dann auch schon. Also, es ist tatsächlich, wie man sich halt vorstellt, wenn es halt ein Club ist, der Red Bull ist, das ist ja alles sehr, sehr steril. Das so kannst du schon ein bisschen mit Leipzig mhm. vergleichen. Äh. Ja, aber wie Dennis das auch schon gesagt hat, es waren erfreulich viele Eintracht-Fans dort. Wo Nachdem jetzt? A diese Verzögerung da war plus B, am Anfang war es ja auch gar nicht so leicht Karten zu kriegen, beziehungsweise hatten ja viele Leute Karten auch, mhm. aber ähm, die wurden ja teilweise wieder gesperrt, weil äh, Red Bull Salzburg da tatsächlich auch in die Verkaufsdinger im Internet gegangen ist und die ganzen Karten hat sperren lassen und so. Aber dafür, muss ich sagen, waren schon viele da. Ich würde, ihr wisst jetzt gar keine Zahl. Kann einer von euch einschätzen, wie viel das waren? 3.000, 4.000, keine Ahnung. Also ich, ich hätte locker 4.000 5.900 gelesen, aber wow, das wäre ja, krass, wow. wär krass gewesen. Also sind auf jeden Fall, dann lass uns doch mal so einigen auf über 4.000, das war schon ja. geil, ja. Du, weil, ja. weil, weil du hast echt gemerkt, der, richtig geil, wie viele Eintracht-Fans da waren, auch noch die Nacht geblieben sind, ne? haben dann ja auch versucht, äh, viele haben ja dann noch versucht, äh, weiterzubuchen, damit sie noch da bleiben können und so, ne, damit sie am Freitag dann auch noch das Spiel sich anschauen können, Es war ja wirklich, war, waren echt viele, die auch einen Tag später noch da waren, das ist ist halt grandios, weil sich da so die, wie soll ich sagen, so ein bisschen die Magie der Eintracht-Fans einfach wieder aufzeigt, ne, und alle motiviert, die Stimmung war gut, habe ich das Gefühl gehabt, ähm, und im Spiel selbst es natürlich auch damit zusammen, wie spielt die Eintracht, und ich hatte so in den ersten 15 Minuten natürlich schon meine Bedenken, aber ich wurde dann auch ein bisschen relaxter, weil die Fans waren dann auch da, naja, und dann haben wir ja gesehen, dass es ja auch selbst spielerisch dann ganz gut lief, ne so ist es ein Punkt noch ganz kurz zum, zum Stadion oder zu der, zu der Formierung der Fans auch, was ganz witzig war. Wir hatten ja leider, ähm, wir waren mit sieben Leuten ja da und vier Karten für den Oberrang und äh, drei Karten für den Unterrang. Und ja. es gab ja keine Möglichkeit sozusagen die ähm, Ränge zu tauschen. sondern du hattest im Endeffekt ja deinen Ring und entweder warst du auf dem Oberring oder auf dem Unterring. Äh, und das Witzige ist aber, es gibt keine Kontrollen zwischen den Blöcken. Das heißt, wir sind... Reingegangen in den, ach, wie heißt denn der? Bully, Bully Kids Club oder wie der Scheiß heißt hinten. Also die, die Familien. Halt. <lacht> also der, der, tut mir leid, tut mir leid, ja. Der, der Familienbereich, da sind wir eingelaufen und sind dann tatsächlich, konnten bis zum Eintrachtblock laufen und mussten dann eben in den Nebenblock. Und der war vorher noch abgesperrt durch so ein Netz und halt diese typische Pufferzone. Und irgendwann. Ich weiß gar nicht, ob es dann so gewollt war oder nicht. Auf jeden Fall ist natürlich dieses Netz runtergerissen worden. Und ähm, ja, etliche Eintracht-Fans haben sich dort dann eben gesammelt. Und dann war auf einmal dieser Pufferblock voll eben auch noch mit Eintracht-Fans. Es war dann natürlich ein Zaun zu denen, die tatsächlich reguläre Gästekarten hatten. Und direkt daneben waren eben dann die äh, Salzburg-Fans. Und da hat mich tatsächlich gewundert, dass nachdem, ja, ich glaube es war beim beim 2-2 und war natürlich die Stimmung sehr dann ja, trotzdem auch ausgelassen und wurde dann ein bisschen, ja, auch von manchen Frankfurtern vielleicht ein bisschen übertrieben gejubelt und auch ein bisschen Quatsch ge gerufen und dann das sind tatsächlich ein paar Becher geflogen. Also ich oh, okay. hätte mir nie gedacht, dass von Red Bull Seite auch Leute sind, die Emotionen haben können. Also es sind ein paar Becher geflogen und die Polizei hatte dann doch etwas zu tun. Auch der Ordnungsdienst, tatsächlich, die Leute wurden aus dem Stadion, aus dem Bereich, aus ihrem Block rausgeschmissen. Ähm, das ist schon eigentlich was, wo du denkst, was ist denn das eigentlich für eine, für eine Situation. Wenn das in Frankfurt passieren würde, ich würde so kotzen, ähm, wenn im Endeffekt da vorher die Kontrollen nicht gescheit werden und so weiter. Aber da sieht man auch, ähm, war im Endeffekt eine interessante Situation, weil ich nie gedacht habe, dass man aus einem aus einem Red Bull-Fan doch so viel Emotionen rausprügeln kann. Aber ja, anscheinend. Ich mich zum Verständnis. Ihr habt gefeiert, nachvollziehbarerweise, weil ja dann klar war, nächste Runde. Die fanden das dann, fanden sich provoziert, haben Becher geworfen und dann sind aber auch die quasi rausgeschmissen worden. Richtig, ja, ja, ah, die ja. Ordner, die Ordner kamen tatsächlich, äh, auch mit Polizei teilweise und haben dann die Leute eben ja durch der, der was, der was, also auch wieder total äh, äh, wie Kindergarten, ähm, Leute dann ähm, aufgestanden. Also es war auch nicht irgendwie, dass sich die Fans von Red Bull dann solidarisiert haben, haben gesagt, wir wissen nicht, wer hier geworfen hat, sondern 20 Leute standen standen dann daneben haben auf den gezeigt der hat gerade die Becher geworfen ja <lacht> yeah, da ist er <lacht> yeah, das war, und so. war, war der Klaus Werner Alter. <lacht> also schon oh. skurril gewesen ähm, aber, ja, aber da ich, siehst du was wir was wir für... ja genau genau also so ist es so ist es genau also da wir können noch viel lernen aus Österreich nein Quatsch also es war wirklich skurrile lass, Bi lass uns skurrile Bilder diese Truhe nicht aufmachen ja ja das sowieso nicht genau als, als aber als also skurrile Bilder so ist es ja ich glaube, Marvin und ich hatten ja auch teilweise, äh, Marvin war ja mit, wir waren ja getrennt im Stadion dann, aber Marvin hatte jetzt auch nicht die beste Gesellschaft, ich auch nicht. Äh. <lacht> es nee, <das> war schwierig. <lacht> also, es war schwierig zu ertragen, weil die, ich meine, die ersten zehn Minuten waren ja sowieso schon schwierig zu ertragen. Im Sinne ja, von oh, ja. Zeit, was passiert hier so? Also du hast wirklich gedacht, scheiße, jetzt gibt es gleich nach diesen ganzen Eckbällen. Ja. Nach dem 1-0 sind schon sehr, sehr viele Leute in unsere Richtung gekommen und haben aufreizend gejubelt. Das Problem war, da war halt einer dabei mit einer grünen Jacke, konnte ich mir halt gleich merken, weil er halt so eine auffällige grüne Jacke hatte dass ich beim 1-1 natürlich diese grüne Jacke wieder gesehen habe und, ja, und ihm das zurückgegeben habe. Es war sehr skurril teilweise. Ich muss aber sagen, es war nicht auf krass unangenehme Weise, sondern ja. das ist jetzt, okay. also das, ich glaube nicht, dass sich das unterscheidet, wenn ich, weiß ich nicht, wenn du in Dortmund stehst zum Beispiel… Da ist der Gästeblock ja auch merkwürdig nah an diesen normalen Blöcken da so. Mhm. Da passiert dir das Gleiche so. Also es ist ganz normal. Ich meine, Stimmt. das ist auch nichts Schlimmes im Endeffekt. Also ich fand es nicht dramatisch schlimm, äh, was da passiert. Gar nichts dramatisch, es ist normales Fußballspiel tatsächlich. Genau, die Polizei, muss ich auch sagen, hätte ich schlimm erwartet. So. Mhm. Also ich hätte die viel aufgeregter erwartet. Die waren auch eigentlich easy easygoing, so. die konntest du sogar teilweise was fragen. Ist auch nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Äh, ja, aber... Um auf dieses Spiel sich zu fokussieren, das war tatsächlich in den ersten zehn Minuten sehr, sehr schwer. Ja. Muss aber sagen, nach dem 1-1, ab dem 1-1 war ich tatsächlich auch von der Spielweise, durch die Spielweise der Eintracht, tatsächlich einigermaßen gechillt, muss ich sagen. Also auf jeden Fall so, gehe ich nix, mit, nix, ja. Nix also, ja definitiv. Mehr. Die Sache, nach dem, nach dem Anfang, ne, nachdem auch das Elfmeter nicht gegeben wurde, wo ich mir gedacht habe, oh scheiße, okay, dann konnten wir von Glück sagen, dass der halt nicht gegeben wurde. und dann, das Wo Hinteregger den, den Gegenspieler im Strafraum ja. unten am Bein trifft. Ja, genau. Das waren dann kurze Minuten, wo ich gedacht habe, ah, okay, es läuft hier gerade nicht in eine gute Richtung. Ja, das wäre so, ein, so eine blöde Situation gewesen, wenn es den tatsächlich gegeben hätte. Ich glaube, das hätte dem Ganzen einen stärkeren Knick verpasst als das 1-0, wie es dann gefallen ist. Ja, aber dann, aber dann ist es so, dass sie ein bisschen zurückgezogen haben und die Eintracht ist stärker geworden. Und dann merkst du halt, dass die Motivation in diesem Spiel auch wieder da war. Und äh, die halt die halt hier das Ding auf jeden Fall bestreiten und auch irgendwie nicht, wenn nicht siegreich dann aber zumindest insofern erfolgreich, dass man in die nächste Runde kommt irgendwie gestalten wollten und dann ging es rund und da habe ich ein gutes Gefühl gehabt und trotz der Tatsache, dass dann irgendwann das zwischenzeitlich Gegentor gefallen ist, äh, da haben sich dann auch einige haben sich ja auch dann relativ früh auch in meine Richtung dann gefreut ja naja das ist lachen ist denen dann irgendwann im Halse stecken geblieben, weil die Eintracht dann auch irgendwann wieder gekontert hat und dementsprechend ähm, du jemanden hattest wie Kostic, der andauernd, der andauernd am Wirbeln war mit, ähm, du, du hast gemerkt, dass die Eintrachtsspieler auch um Silber einfach da waren und einfach wollten und das, muss ich auch sagen, ist interessant für mich gewesen, denn na klar kann man immer sagen, ja gut, müssen wir einen Tag später spielen, aber ich weiß nicht, wie das ist, ob das so einfach ist, die Spieler so einzustellen, dass du problemlos einfach einen Tag später genau die Leistung bringen kannst, die du dir angedacht hast. Ne? Und Also für mich hat das dann gut funktioniert. Ich stelle mir das tatsächlich als Spieler auch schwierig vor, weil du dich ja auch quasi ab dem Tag davor wirklich auch gedanklich immer mehr auf dieses Spiel vorbereitet. Du, vermutlich bin ja kein Profifußballspieler oder auch nie Fußballspieler gewesen, aber du natürlich auch so ein bisschen so einen Plan im Kopf hast, wie du das irgendwie angehen willst und natürlich da haben dann einige auch geschlafen gehabt, wenn ich das richtig verstanden habe, als die Meldung kam, dass das Spiel verschoben wird, waren welche noch in diesem Ruhe Bereich oder haben, haben okay. da irgendwie sogar noch richtig geschlafen okay. und sind dann im Endeffekt, also das stelle ich mir auch etwas skurril vor, äh, da bist du dann im Endeffekt wirklich schon mega heiß Spiel musst dann im Endeffekt, damit du einfach deinen Fitnessplan, wie auch immer, dann hast, dann gibt es ja nochmal diese Ruhepausen mhm. äh, und dann wirst du im Endeffekt da raus. Also glaube ich tatsächlich, dass das dann nochmal am nächsten Tag Motivation kostet, auch diese Ruhepause so anzunehmen, wie du sie eigentlich nehmen musst, weil es ja vielleicht gedanklich doch so auf, ah, findet das jetzt wirklich statt, ist das, ist das, ist das. Das stelle ich mir auch schwierig vor, tatsächlich. So, ja. nee, Alles gut, das war so ein Kern auch das, wo ich drauf hinaus wollte, dass es einfach auch schwierig ist. Du hast ja. diese Spannung und du fällst ja dann automatisch dann auch so ein bisschen in so ein in so ein gedankliches Loch dann daran und musst dann auch irgendwie gucken, dass du das auch von so einer Belastungssteuerung irgendwie dann da wieder hinkriegst, weil du bist ja schon irgendwie die ganze Woche darauf ausgerichtet, dass dann zu dem Zeitpunkt quasi dieses Spiel ist. Ja, aber klar, aber dass diese Wackeleien und diese dramatischen Leistungsabfälle in der Eintracht schon vorher vorgekommen sind, auch top vorbereitet waren, Irritiert mich trotzdem wieder, diese ersten zehn Minuten hätten nicht sein müssen. Nee, also, das stimmt schon. Die kannst du auch, wenn du nach vorne die kein Riesenkonzept hast, mal äh, lassen, dass du einfach mal ein bisschen Ruhe ins Spiel bringst. Und das schafft die Eintracht nie diese Saison. Die Eintracht schafft nie, wenn es merkwürdige ja. Situationen im Spielen gibt, zu denken, wie oft stehe ich neben Marvin und sage, bitte lass sie doch jetzt einfach mal drei Pässe hintereinander spielen. Ja. Weil alleine das würde dir ja schon Zeit und Ruhe bringen. Nur ohne, dass du irgendwie weit großartig vorankommst. Zumindest hätte aber der Gegner nicht den Ball. Ja, da ist tatsächlich noch wirklich viel, viel Luft nach oben, ist natürlich auch dem geschuldet, dass so das Hauptsystem immer war, die Gegner anzulaufen, bei Ballverlust direkt schnell zu sein, was ja auch sehr, sehr gut funktioniert hat, aber mhm. so ein bisschen zu sagen, dass die Eintracht mal so ein Spiel auch verschleppt so, was wirklich unattraktiv ist, aber einfach mal, dass du irgendwie zehn Minuten im Spiel bist, mhm. ohne dass was passiert so. Ja, also gefühlt, ja, stimmt schon, gefühlt war das in dem Spiel auch was, was heißt gefühlt, es war auch realistisch in dem Spiel, nicht, sondern... Wir haben immer versucht, gerade dann, wenn wir den Ball hatten, irgendwie schnell zu machen und sind dann irgendwie nach drei Pässen den Ball wieder los gewesen, weil dann doch Salzburg das Ding stärker angelaufen ist, als wir vielleicht äh, gedacht hätten und dann halt sehr oft den Ball wieder verloren haben, ja, das stimmt. Ja, aber gut, das betrifft nur die Dings, die Eintracht hat es ja dann gezeigt, weil im Endeffekt gerade die Eintracht in der zweiten Halbzeit dann genau das gemacht. Es ja. dann halt noch ein Tor gefallen, aber selbst das hätte ich dann am Ende gut wegmoderiert und dann gespielt so 2-2, alles gut. Ja Leute und tatsächlich bei allen Ärgernissen die wir diese Saison irgendwie gefühlt schon hatten die Eintracht ist wieder im fucking Achtelfinale. Leute. Genau. Also das ist schon, das ist schon. krass. Ja. So souverän also, dann doch auch. Ne? Das, musst du, das musst du halt mal sagen. Du, das ist richtig. Es ist schon eine gewisse Souveränität dabei. Natürlich gewisse 4-1 zu Hause gegen Salzburg. Liebe Leute, das ist auch kein Selbstläufer gewesen. Auch wenn die natürlich momentan nicht in Topform sind. Auswärts gehst du auch der Lage vom Platz, sondern hast ein gutes Unentschieden gerissen. Das ist auch richtig gut. Du hättest ja zwischenzeitlich sogar noch die Möglichkeit gehabt, auch äh, das zu gewinnen. Da, da war der Ehrgeiz ja auch da. Das muss man auch sagen. Hm. Die Spieler der Eintracht hatten auch Bock, du hast gesehen, Patienten, dem ist da nicht viel gelungen, aber es war zumindest so, dass ähm, er versucht hat, irgendwie noch Akzente zu setzen und andere Spieler auch, das ist eigentlich eine richtig gute Leistung, du bist im Achtelfinale und jetzt hast du einen Gegner, FC Basel, das ist jetzt auch kein unmachbares Los. Ja, Der Gegner stand ja vor dem Spiel schon äh, fest, weil durch die Verlegung die Auslösung ja vorher stattgefunden hat, von daher war ja schon klar, wer dann der Gegner sein wird. Und wir treten dann jetzt an am 12.3. zu Hause gegen Basel. Und am 19. Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, auswärts in Basel, was ja gerade noch so ein bisschen der Diskussionspunkt ist, weil, wenn ich das richtig gelesen habe, bis zum 24.3. derzeit alle Ligaspiele wegen äh, unserem Freund dem Coronavirus erstmal auf Eis gelegt sind. Es ist also die das ist tatsächlich sehr verhext, dieses Jahr, muss man so sagen. Also es ist ja gar nichts normales mehr so. Also du hast ja ständig irgendwas neues, dann gibt's hier Ausschluss. Dann ist wird das Spiel da wird verlegt, dann gibt's wenig Karten und jetzt weißt du gar nicht, ob es stattfindet. Also es macht ja diese ganze Planung ein bisschen schwierig, wobei bei Basel muss man sagen, du musst ja zumindest keine Flüge oder äh, keine Flüge oder Züge buchen, du kannst zu Not mit dem Auto hinfahren. Also du bist zumindest was das Verkehrsmittel betrifft spontan und Hotelzimmer kann man ja ziemlich spontan immer stornieren. Also da gehst du zumindest keine finanziellen Risiken ein. Das einzige Risiko, was halt hier besteht, ist wieder, dass man keine Karte kriegt und oder, dass das Spiel gar nicht stattfindet, weil du gar keine Karte brauchst. Weil oder du, weil ohne Fernseher. Genau so. es ja jetzt, ist nicht Atalanta gegen Valencia jetzt ohne Zuschauer in der Champions League auch? Ähm, also, ich meine Es ja. ist zumindest ja. scheinbar eine, eine Praxis, die angewandt wird. Also, kann es wirklich sein, dass die Eintracht dann... Ja, es ist vor leeren Rängen das Rückrundenspiel. Ja, also, siehst du ja okay... Man muss da jetzt abwarten und äh, ich glaube, Weide hat das bei Fußball 2000 auch schon richtig gesagt. Wir wissen ja alle, dass bei Fanausschlüssen und allgemein, dass wirklich die Städte, wo die Eintracht-Fans hinreisen, dass 80% dieser Städte gar eh keinen Bock hat, dass wir da hinkommen, weil die ja dann irgendwelche dubiosen, gegen EU-Recht verstoßenden Stadtverbote ausstellen. Hier, Hier haben die es natürlich easy going jetzt. Also hier können die das, was die gerne irgendwie auf halblegale Weise gerne immer gemacht haben und machen würden, können die ja jetzt einfach sagen, sagen hier gut, Coronavirus können, leider dürfte ihr nicht kommen. So, Also ich befürchte, dass das leider genutzt wird und bin gespannt. Im, im, Im schlimmsten Fall können sie es an der Grenze schon dicht machen und alles, was ein deutsches Kennzeichen hat, einfach wieder zurückschicken. Ja, ja gut, ich meine, das ist ja, ist, ist, du, die Sache ist doch einfach die, ähm, wenn das, frühzeitig bekannt gegeben wird, dann müssen wir uns darauf einstellen, dann ist es halt zwar ärgerlich, aber was ja. willst du, willst du ja, machen? Hat Kannst du nicht ändern. Die äh, Schweizer sind da halt sehr restriktiv, was das anbelangt. Ähm, Fakt ist, wir haben ein Hinspiel, da müssen wir das Ding halt im Hinspiel so klar machen, dass es im Rückspiel kein Nachteil ist, wenn es ohne Fans geht. Ne? Mhm. Und wenn du jetzt auch wieder in 4-1 raushaust, jetzt bin ich ein bisschen optimistisch, aber wenn du wieder ein deutliches Ergebnis in, im Hinspiel erzielst, dann ist es nicht ganz so dramatisch, wenn du im Rückspiel dann halt ähm, vielleicht halt keine eigenen Fans auswärts dabei hast. Das, das kann kann, äh, das kann das bewirken tatsächlich. Ja, das sehe ich auch tatsächlich so ein bisschen als den Vorteil, dass wir das Heimspiel zuerst ja. haben und damit halt und einfach kann. ähnlich, wie wir es gegen Salzburg gemacht haben, mit einer motiviert und couragierten Mannschaft da einfach wieder ein, ein ordentliches Statement setzen können und dann ja sollte da eigentlich jetzt nicht unbedingt was anbrennen. So, meine Hoffnung zumindest. Ja, Vielleicht gut, also ja. ist jetzt, auch, ist jetzt <lacht> ist auch geil. Ja, da sollte nichts anbringen. Also ich glaube, da kommen wir auf jeden Fall weiter. Naja, so ganz so einfach. Ja, ich wollte gerade sagen. Also ich habe nicht gesagt, auf jeden Fall, ich sagte, da sollte nichts anbrennen. Das ist schon noch eine andere Stufe von, äh, ich setze da 200 Euro drauf, dass wir da weiterkommen. Nee, aber irgendwie. man muss ja. Also also. Äh, das ist trotzdem fast schon eine 50-50-Nummer. so. Also, Basel mhm. ist jetzt auch trotzdem keine Laufkundschaft, die jahrelang der ja, sie gespielt haben. Und. Äh, ja, also das ja, ist tatsächlich... Das ist nicht das Schlimmste los, aber die Eintracht hat zumindest im Europapokal ge gezeigt, dass sie auch stärker Gegner schlagen kann. Ich glaube, das sorgt vielleicht auch so ein bisschen für die Bewertung gerade, die wir machen. Also so, mhm. ja, wobei wenn die das Eintracht jetzt eben erst zum ersten Mal wieder im Europapokal spielen würde und wir würden gegen Basel spielen, dann würden wir vielleicht nicht sofort sagen, World Class ist ja sogar locker machbar, sondern die Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren hatten, Donetsk, Inter, Benfica, Arsenal, alle, die wir so gespielt haben, jetzt auch noch Salzburg. Ja. Plötzlich kommt ihr dann ein bisschen Schwächeln der FC Basel in den letzten Jahren, kommt ihr dann nicht mehr so unmachbar vor. Ist ja auch okay so, also die Mannschaft soll das ruhig gerne auch so sehen. Hm. Ja, ich meine, wir haben ja auch in dieser Saison durchaus gezeigt, dass wenn wir einfach wollen an dem Tag, da halt auch vieles geht. So, das hängt halt für mich auch in dem Spiel wieder mit dem, mit dem Wollen zusammen, weil dass wir es können, haben wir des Öfteren bewiesen. Das ist für mich nach wie vor so eine Kopfthematik. Es wird aber auch entscheidend sein, wie du auch in diese ganze, in diese kranke Woche oder zwei Wochen startest, weil du fängst ja an, glaube ja. ich, äh, auswärts gegen Leverkusen, Ja. dann hast direkt. du das äh, Heimspiel gegen Basel, dann spielst du zu Hause gegen Gladbach, dann auswärts in Basel, dann kommt auswärts München, das ist schon echt ein Paket, also da wird sich schon entscheiden, die Motivation von Spiel zu Spiel, wenn du, wenn du im Endeffekt gegen Leverkusen gut dann sehe ich auch gute Chancen, wenn du dann zu Hause natürlich gegen Basel auch noch was reißt, dann nur Motivation auch und dadurch irgendwie eine positive ähm, Runde da zu spielen und diese Spiele alle relativ motiviert anzugehen, denke ich, könnten ein guter Läufer werden. Wenn du natürlich jetzt anfangs schon gegen Leverkusen irgendwie gerade auswärts auch dann noch ah, nicht so gut aussiehst, dann wird es auch, glaube ich, zu Hause gegen Basel schwer dann und so weiter. Ich hoffe einfach, dass wir Glaubst keinen Negativtrend bekommen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das viel ausmacht, wie einfach die Spiele einzeln verlaufen werden und das hat eine Prognose zu sagen, ab Basel Basel machen wir schon irgendwie, weil Basel Basel ist, sondern ich glaube tatsächlich, dass diese, diese Dynamik aus diesen verschiedenen Spielen dann eine Grunddynamik insgesamt auch bieten werden, dass wir nicht unbedingt gegen Gladbach gewinnen müssen, auch nicht gegen die Bayern und auch eigentlich nicht gegen Leverkusen und gegen Basel wäre super geil, wenn wir da weiterkommen würden. Aber normalerweise vor der Saison oder generell wird da nie einer sagen, du musst gewinnen. Ja. Auf der anderen Seite wäre es natürlich so wichtig, in der Liga die Punkte zu holen und natürlich noch eine Runde weiterzukommen in der Europa League. Das wünschen wir uns auch alle. Dementsprechend ist es einfach was auch was fürs Fanherz wichtig ist, aber insbesondere auch für den Verein, denn eigentlich wird hier ja wieder entschieden. Welche Position, wie viele Punkte holst du denn jetzt noch in der Runde? Denn das sind die, die eigentlich die Punkte, da musst du nichts holen. Da kannst du aber schön punkten. Die Spiele hinten raus, haben wir ja gesehen, beim letzten Mal haben wir, ist uns dann ja auch so ein bisschen, bisschen die Luft ausgegangen. Da musst du dann eigentlich wieder punkten. Da wäre es eigentlich ganz schön, wenn es da eigentlich schon entschieden wäre und wir wissen ungefähr grob, wo es hingeht. Und wenn wir nachher noch mal nach oben gucken können, sind glaube ich auch, ärgert sich keine. DFB-Pokal haben wir ja auch jetzt noch. Also es ist schon ist schon, eine, ist schon eine heiße Runde. Also ich denke, dass die nächsten Wochen, und das wir haben ja damals Anstrengen, schon über ja. diesen entscheidenden März gesprochen, das wird schon, das wird schon spannend. Also bin gespannt. So, oder seht ihr es anders? Ja, ich, ehrlich gesagt denke ich noch nicht so lange an so einen Moment. Also so dieses, ich bin ein bisschen, ich kann diese Saison halt gar nicht mehr einschätzen, was so ein bisschen verhindert, dass ich mir irgendwie Gedanken mache, wie könnte es laufen, weil im Endeffekt kommt diese ja. Saison sowieso komplett anders so. Ja. Also jeder ist ja jetzt mittlerweile so weit zu denken, okay, wir verlieren, äh, weiß ich nicht, wir verlieren gegen Paderborn und Köln, dafür gewinnen wir in Leverkusen und in München. So, Also das ist ja momentan alles durcheinander und jetzt plötzlich denkt jeder, ja vielleicht kommen wir gegen Basel sicher weiter, aber am Ende kommen wir ins dfb So, Es kann tatsächlich einfach auch noch alles passieren. Die Eintracht hat in dieser Saison, es ist noch keine Entscheidung in irgendeine Richtung gefallen, äh, dass du sagst, okay, so und so und ich glaube tatsächlich, dass wir uns jetzt gerade erstmal auch mit Bremen beschäftigen sollten und die Mannschaft auch so, weil das ist ein wirklich, das, das, ist, wieder, das ist wieder ein Spiel, das ja. ist ein Spiel, du hast jetzt Pause gehabt, äh, weil das Spiel verschoben wurde und das ist ein Spiel und die Mannschaft hat gezeigt, dass sie sich bei Flutlicht bei solchen wichtigen Spielen motivieren kann, ich hoffe, dass sie das macht, weil Bremen ist auch angeschlagen gefährlich trotzdem, weil die mit Rashica wirklich auch einen guten Spieler haben, die haben bei uns auch sogar einen Punkt geholt, obwohl die echt eine miserable äh, Hinrunde gespielt haben. Das heißt, ich hoffe, dass die Eintracht tatsächlich, weil wir sehen es gerade, Jungs, äh, wenn du Glück hast, spielst du gegen Saarbrücken oder Düsseldorf im Halbfinale Ja. und wir wissen alle, wie geil es ist, nach Berlin zu fahren. Äh, Auf jeden Fall. Das sind viele verschiedene Sachen, die eine Emotionalität in die Saison bringen können und die auch diese ganze Saison emotional zumindest retten können, haben wir immer gesehen, also wir haben das mit dem Pokalfinal und mit dem Pokalsieg auch gesehen. Es ist ganz kurz, weil du ähm, wieder das Wort, was wir jetzt auch schon öfter verwandt haben, Retten ansprichst. Es ist ja tatsächlich sogar mehr als nur Retten, ne? weil es ist ja im Endeffekt, wenn wir Zwölfter werden und äh, wir kommen ins Pokalfinale oder sonst irgendwas, dann ist es ja halt einfach schon eine richtig gute Saison, oder? Ich meinte mit Retten eher dieses, weil du gefühlt hast, weil jeder, weil, weil wir alle irgendwie in den letzten Monaten das Gefühl haben, irgendwie ist die Saison so kacke, weil mhm. du halt gegen in Paderborn verlierst, du verlierst zu Hause gegen Köln, du verlierst zu Hause gegen Union. Retten ist dann wirklich auch der falsche Begriff, weil das dann auf ein sehr hohes Niveau schließen würde. Wie du schon sagst, wenn die Eintracht am Ende Zehnter wird, kommt ins Pokalfinale und kommt ins Viertelfinale in der Euroleague, dann war das eine erfolgreiche Saison, da muss ja. nichts gerettet werden, so. Äh, ja, ja. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich dieser, ist dieser Begriff der, äh, die, ja, dieser aktuellen fan emotionalität geschuldet, die man dann so hat. Ja, die, weil wir es nicht einschätzen können, ne? Die Eintracht ist ja, halt momentan unfassbare Wundertöte gewinnen ja, also, zu Hause gegen Leipzig, für zu Hause gegen Union, du weißt doch gar nicht mehr, was du denken sollst. Ey. Ja, und das ist vollkommen fürchterlich. Gerade, also ich meine gerade auch, da, darüber habt ihr ja letztens schon gesprochen, das Spiel gegen Union, das wirft mich halt immer wieder in irgendeinem Gedankenkonstrukt, dass ich denke, dass es gibt eine gewisse Kontinuität komplett zurück, weil sie halt nicht da ist. Natürlich kann man das dann damit und vollkommen richtig begründen, dass zum Teil der zweite Anzug da unterwegs war und dass viele Abläufe einfach nicht funktionieren und im Endeffekt musst du sagen, es gibt vielleicht nur die 13, 14 Spieler der Eintracht, die das engere Kurs bild und alles darunter fällt halt ein Stück weit ab. Okay, das so kann es sein, aber es nervt halt trotzdem, weil gegen Union verdammte Scheiße so, weißt du? Ja, genau. Auch wenn die Union gut ist, sonst hören ja immer viele Union dazu, die haben sich schon beschwert, wir würden die leicht nehmen. Nein, wir nehmen euch nicht leicht, aber Fakt ist halt auch, dass die Eintracht schon den Anspruch haben sollte, Union Berlin als Mannschaft trotzdem zu besiegen und äh, ich ziehe ja meinen Hut davor, dass sie es halt nicht gemacht haben, aber es ist halt so, dass die Eintracht muss halt zu Hause einfach drei Punkte gegen Union Berlin und das haben sie jetzt so nicht gemacht, es, ja. äh, weil die anderen bissiger waren, ja, dann müssen sie ja halt die eigene Nase fassen und jetzt wird es halt auch nicht leichter, weil du hast halt andere Pokalwettbewerbe, du hast den Europa Cup, da sind wir weitergekommen, was mega ist. Mhm. Wir sind im DFB-Pokal, da stehen wir jetzt vor dem Spiel, was wir jetzt gleich wahrscheinlich auch nicht näher besprechen wollen, was auch mega ist, aber wir müssen halt gleichzeitig auch sehen, dass wenn wir all da und so durchrocken, dass wir gleichzeitig die Liga nicht komplett verlassen und vernachlässigen und mit drei Punkten gegen Union war es halt ein bisschen relaxer gewesen. Können wir reden, wie wir wollen, jetzt kommt es drauf an. Ja, dann lass uns doch mal über das, das Spiel reden. Morgen Abend ähm, DFB-Pokal, äh, Viertelfinale gegen Bremen. Wir hätten ja eigentlich am Sonntag schon gegen die spielen sollen. Das Spiel ist ja dann aufgrund des verlegten Euroleague-Spiels dann abgesagt worden. Man sprach auf Werder-Seite von Wettbewerbsverzerrungen, ähm, weil auch es das, das jetzt schwierig ist, Nachholtermin zu finden. Das Spiel wird wahrscheinlich erst irgendwann so um den 30. Spieltag dann tatsächlich erst wiederholt oder nachgeholt werden, also relativ spät. Ja, und morgen Abend dann zu Hause gegen Bremen, die ja auch ihrerseits ordentlich unter Zugzwang äh, stehen, da jetzt irgendwie sich beweisen zu müssen. Wir haben den Vorteil des Heimspiels, wie Basti schon gesagt hat, es ist Flutlichtspiel, es wird eine mehr als volle Hütte sein. Ähm, wir haben gezeigt in solchen Spielen, dass wir da Bock drauf haben und dass wir uns da motivieren können. Aber so einfach wird Bremen uns trotz alledem das nicht machen wollen, vermute ich jetzt mal. Und by the way, äh, Saarbrücken hat gerade im Elfmeterschießen 7 zu 6 gegen Düsseldorf gewonnen. Wahnsinn. Also Respekt und Glückwunsch. Richtig also, geil. Wir, wir Halbfinale, haben Finale, Alter. Ich hab, ich, im Halbfinale, ich habe es eben so nebenbei gesehen, ja, und habe äh, die Ausführungen vom René waren, waren eh so lange, insofern habe ich da gedacht, kann ich auch mal ja, auf. Ah, ist ja schon cool. Ich sag ja schon nichts mehr verdammt. <lacht> und dann habe ich gedacht, wie geil das ist. Ich meine, Güte, aber auch weiß diese elfmeter Meter Krimi, unfassbar, richtig richtig geil. Sie haben es geschafft. Also, äh, ich ziehe meinen Hut und äh, da kann auch Düsseldorf nichts dafür. ne? Also, ich meine, das ist halt F-Meter-Schießen, das halt, kennen wir selbst, haben wir ja vor einem halben Jahr erst bitter erlebt, aber richtig geil. Ja. So, ich rede jetzt nicht mehr. Das das tatsächlich ist es nicht, äh, das ist eine Regionalligist, oder nicht, oder? Ja, ja, klar, yeah. Regionalligist, auf jeden Fall. Jupp. Das dürfte Jupp. wahrscheinlich sogar der erste Regionalligist oder ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Im Halbfinale? Auf jeden Fall einer der Ersten. Genau, <lacht> ja, sagen wir es mal so. Einer der, ja. einer der ganz wenigen. <lacht> in dieser Zeit. <lacht> ja, nee, aber... Sehr gut. Ach, Leute, jetzt bin ich nicht gerade unnervöser wegen morgen. Stell dir mal vor, du hast Halbfinale in Saarbrücken. Ah, ist ja schon geil. Oder sind die dann... Wie lange dauert das eigentlich noch, bis den ihr Stadion wieder fresh ist? Ja, ich glaube, das wird in dieser Saison nichts mehr. Nee, das die sind ja leider das heißt, die ganze Zeit... Sind leider Völking die ganze Zeit, ne? Mhm. Okay. Ja. Das ist echt echt bitter, ne? normalerweise die rocken ja jetzt, also ich meine, überleg dir das mal, fucking Halbfinale, natürlich ver, ver, ver, verzeiht uns jetzt mal ganz kurz den Exkurs, aber ich meine, das ist jetzt schon eine riesenkrasse Sache, ne? ich meine, die sind natürlich nicht nur in der Liga relativ gut dabei, ähm, die sind's, glaub ich, ja, für die ist Kürzen das viel Geld auch, gell? Vorsprung, für die ist das richtig viel schotter weil du Überleg mal, wenn du jetzt aufsteigst, das ne, sieht ja momentan gut aus, sechs Punkte Vorsprung. Ne? Das heißt, ähm, ja, haben die nicht letztens in Lottner entlassen, weil irgendwie lief es nicht ganz so rund? Naja, ja. und ähm, jetzt sind sie auf Platz eins. Wenn sie jetzt weiterkommen, wenn sie jetzt aufsteigen, dann ist es natürlich richtig viel Geld, was sie jetzt einplanen können für die Drittliga-Saison, um nicht direkt wieder abzusteigen, sondern sich vielleicht sogar zu sichern. Und ganz ehrlich, wenn wir immer Wochen, Monate, Jahre lang immer wieder ein Thema hier im Fokus, dieser, dieser unterschiedlichen Podcasts haben, das ist... Der Verlust der Traditionsvereine und dagegen bekommen wir äh, Hopp und äh, Hoppenheim und so weiter und so fort. Und wie geil wäre das, wenn sich jetzt ein Traditionsverein mit dem FC Saarbrücken jetzt hier wieder verbindet und eine Klasse noch höher geht und sich vielleicht sogar in der Dritten liga festsetzt, perspektivisch vielleicht irgendwann mal wieder in höheren Gefilden spielen könnte. Das wäre herausragend. Ja. Ich habe übrigens gerade eben nochmal nachgelesen, sie sind tatsächlich in der langen Geschichte des DFB-Pokals der erste Viertligist, der jetzt ins Halbfinale kommt. Es gab vorher zwei mit Magdeburg und Kiel, die es nur bis ins Viertelfinale geschafft haben. Und was war mit den Hertha-Amateuren damals, weiß ich auch nicht mehr genau. Hier, ja, ich, die die haben in der ersten Liga Mal damals Mal gespielt. Die waren nur so. <lacht> <lacht> spielen Herzen, heute die die sagen spielen hat, die heute die, noch Bundesliga. Die, die, die, ja. Heute noch der Amateurverein von damals. Immer ja. <lacht> der gleiche Verein. Ich weiß nicht, was du hast. <lacht> nur die Trainer nee. weg. Ja, halt. keine Ahnung. Aber lass uns probieren. Lass uns probieren, zu Bremen zu kommen. René hat es ja schon richtig gesagt. Ganz ehrlich, du kannst morgen kannst du alles vergessen, was vorher passiert ist. So. Also. Du kannst alle, du kannst bei der Eintracht, wenn wir gesagt haben, dass wir die Eintracht nicht einschätzen können, können wir auch morgen nicht. Also die Eintracht kann auch morgen wieder so spielen wie in Düsseldorf zum Beispiel oder zu Hause gegen Union oder wie gegen, äh, Ach, jetzt bitte. gegen Leipzig. Ja, Machen. aber ich glaube tatsächlich, dass wir selbst an dieser schlechten Saison, die Bremen spielt, überhaupt nichts ablesen können, wenn man sieht, wie Nein. die sich im Pokal gegen Dortmund präsentiert haben. Ja, ist recht. Das morgen wird ein komplett freistehendes Spiel von allen äußeren Einflüssen so. Also, dass ich Puh, also ich bin echt aufgeregt jetzt schon. Ja, ich hasse es so, dass ich nicht dabei sein kann. Ich muss morgen leider arbeiten. Das macht mich so also wütend. Bitter. Oh, du Scheiße, kann die, kann die äh, Angie Merkel nicht mal an einem anderen Tag hier nach Hessen kommen? Ohne Mist. Also wirklich, wirklich bitter. Aber es ist natürlich so, dass dieses Spiel, was Sie sagt, gerade vollkommen recht, äh, richtig. Du kannst es nicht schlecht einordnen. Ich habe ganz ehrlich, ich hab, mir ist total mulmig. Mir ist bei diesem Spiel viel mulmiger als mhm. gegen, äh, gegen das Rückspiel jetzt gegen Salzburg. Nee, da habe ich gedacht, okay, komm, das läuft schon, das kriegen wir schon hin. Da war ich natürlich klar, wir hatten ja 4-1 auch äh, beim Hinspiel. Aber selbst ähm, vor dem Hinspiel war ich nicht so nervös wie jetzt gegen äh, Bremen, weil das ist komplett ausgekoppelt aus der Liga und die versprechen sich so viel, die versprechen sich einen Schub dadurch. Die haben jetzt den Hass dadurch, dass das Spiel verlegt wurde. Da muss ich auch sagen, liebe Leute, ey, regt euch mal ab. Ich habe diese Kommentare bei Twitter gelesen, wo sich alle darüber aufgeregt hat, ich hätte mich auch darüber aufgeregt, wäre das Spiel verschoben worden. Ja, aber klar. es ist eine höhere Gewalt. Da ist jetzt niemand hingegangen und hat kräftig gepustet. Ja, das ist halt einfach, wenn, wenn, die Wetterungsbedingungen so sind, dann kann man es nicht ändern. Ja, und ganz ehrlich, bei euch wäre es auch so gewesen. Ja, da hätten wir auch, hätten uns auch geärgert und gesagt, Scheiße, aber was sollst du machen? Fakt ist, und das habe ich bei Fußball 2000 schon gesagt, das kann für die auch ein richtig großer Push sein, dass die am 33. oder zwischen dem 33, 34. Spieltag nochmal ein Zusatzspiel haben, äh, was die gewinnen können, während die anderen noch komplett und vielleicht hoffnungslos da unten stehen. Also insofern, es ist, man muss immer die zwei Seiten der Medaille betrachten. Für mich ist es auf jeden Fall so, dass ich beim, bei dem Spieler Mittwoch im DFB-Pokal echt Bammel habe und ich hoffe, dass die Eintracht wieder ihr Pokalgesicht zeigt. Brauchen wir auch, ich, auf jeden ich Fall. Ich glaube es aber auch. Ich es aber auch. Ich, weil die, es ist ja nicht nur so, dass es für Bremen eine große Chance ist und für die Eintracht auch Leute. Also ha, hallo, Halbfinale, so, also Pokalhalbfinale. Das wissen die Spieler, die Trainer, das wissen die auch. Und wir haben ja tatsächlich auch oft gemeckert, dass wir das Gefühl haben, ja, die können sich nur in diesem großen Spiel motivieren und dann verlieren sie diese, diese äh, Alltagsspiele. Ja. ja, morgen ist kein Alltagsspiel, also ja. kann ich okay, morgen da nicht. Da, ich, da gehe ich tatsächlich mit dir mit, Basti, das ist nämlich ein guter Punkt, diese, diese äh, Problematik hätte ich eher gesehen, hätten wir jetzt kurzfristig diese doppelspiel ähm, Thematik gehabt mit Bremen äh, erst in der Liga und jetzt im Pokal. Glaube ich tatsächlich, dass das auch dieser typische, den ich vorhin eigentlich schon ansprechen mhm. wollte, diesen Negativtrend hätte auslösen können. Weil, oh, da hast du diese geile dann doch noch die Nummer, bist weitergekommen äh, in, in Salzburg, kommst dann hier, Liga, Alltag, A, ah, Bremen, eh irgendwie Kacke und, und dann verlierst du da und dann hätte ich noch mehr Angst gehabt vor dem Pokalspiel, weil das dann sich nochmal aus den Köpfen raus, ah, dann doch, auch wenn es der gleiche Gegner ist, da sagten, manche behaupten ja dann, die hast du doch richtig Motivation, dann dagegen zu halten. Ich habe das Gefühl, dass hier eher so ein bisschen ah, das ist alles dann alles ein bisschen schwierig, da ist keine manchmal auch keine Trotzreaktion zu sehen, sondern eher so dieses Auf und Ab mit den Fans, wie, wie leben die und ich glaube schon, dass wir alle motiviert sind morgen und Basti, da bin ich voll auch bei dir und auch Marvin und René, ihr seid da sicherlich genau der gleichen Meinung. Morgen Abend wird die Hütte wieder richtig geil voll sein. Die Leute haben richtig Bock, die Leute werden anpeitscht, die Leute haben, ja, einfach diese Emotionen werden wieder mit ins Spiel gebracht. Und ich glaube, dass das auch was ist, wo die Eintracht auch morgen wieder von zehren kann und hoffentlich auch relativ früh schon ins Spiel kommt. Und nicht dieser Mist, dass du wie in Salzburg da erst zehn Minuten äh, überhaupt nicht ins Spiel kommst, sondern noch ein war natürlich ein tolles Tor, aber dann im Endeffekt so ein blödes Gegentor bekommst. Auf der anderen Seite, wenn wir natürlich auch ein frühes Tor machen, wird es glaube ich für Bremen auch extrem schwer, bei uns was zu holen. Dementsprechend wunderbar, einfach von erster Minute an richtig unterstützen und die Eintracht richtig anheizen dann die Mannschaft bringt dann schon ihr Soll. Ja. Hallo, seid ihr noch da, oder? Ja, ich dachte, ich lasse euch mal reden, sonst beschwerst du dich wieder. <lacht> was was Nein, denkt ihr aber denn, ganz kurz nur, weil wir sagen natürlich, ist es ist ein völlig anderes Spiel, das Personal Marvin, du hast vorhin einen wichtigen Punkt gesagt ist ja doch in dieser Saison etwas begrenzt vom, vom Kader Stärke her, mit einem Guten Niveau, sagen so wir es jetzt mal mit einem hervorragenden erste Elf-Niveau. 13, 14 Spieler hast du vorhin mal so einen, so einen Satz abgegeben. Wie siehst du das denn? Werden wir hier große Änderungen sehen im Kader oder bleiben wir tatsächlich eigentlich bei der ähnlichen Aufstellung, würd, ähnliche Motivation wie am Donnerstag, beziehungsweise Freitag? Sorry. Ich würde komplett durchgehen. Ich würde genau die Mannschaft aufstellen. Ja. Hm? Ich würde auch Definitiv. Team, ganz klar. Also Maximal Kacinovic mit Kamala tauschen, keine Ahnung. Und das ist ja noch so ein bisschen fraglich. Also danke, ja, aber ja. es geht um dieses 4-3-3. Viel wichtiger ist dieses 4-3-3 genau. zu sagen. Dieses offensive 4-3-3, das ist. Kostic, Silva ja. und Kacinovic. Und dann hast du drei Rode und So im Mittelfeld. Äh, das, ja, diese Mannschaft, die auch Leipzig aus dem Pokal geballert hat. Mhm. Ich glaube, das, das ist das Einzige, was uns irgendwie zum Vorteil gereichen kann. Wenn wir jetzt irgendwie rotieren, wir kommen in Teufelsküche, du musst eher anders äh, dich aufstellen. und kommen wir aus den Leverkusen, da kriegen wir genau. Einen Sack. Sehr gut. Genau, ja. das ist es mhm. nämlich. Weil in Leverkusen wird die ganze Kiste wieder komplett anders. Die sind, haben momentan einen Lauf, die sind gut drauf. Da müssen wir uns wieder ganz anders strukturieren. Aber äh, mit dieser Mannschaft äh, jetzt, die auch gegen Salzburg gespielt hat, da müssen wir dieses Spiel, dieses Heimspiel bestreiten und auch offensiv anders aufstellen, uns aufstellen. Das für mich perfekt Gehe geh ich mit. Aber die einzige mhm. Position, wo es ja hieß, da könnte eventuell mit das Hasebe wieder zurück ins Team rückt. Aber ihr sagt auch, Ilsanke hat euch eigentlich äh, gefallen. Das, der steht für euch eigentlich fest. Ob ja, ich, ich habe hm. hab ja gesagt, was für mich die wichtigen Positionen sind. Tatsächlich, dass vorne eine Dreierkette ist, mit links Kostic und der das Silver. Ob dann rechts Kamado oder Gatschirwitsch ist und im Mittelfeld, wo Rode und Zor auf den Achterpositionen ist, da ist es mir egal, ob es Il -Sanko oder Hasebe ist. Also hm. mir geht es eher um dieses... Rot und Zong müssen dabei sein und Kostic und Silber müssen dabei sein und es darf kein Durm und Chor dabei sein. So, das, das ist das Einzige, was ich hier fordere. Also da würde ich jetzt mal irgendwie äh, ganz groß erwarten, dass der Trainer daraus gelernt hat und die Nummer zumindest in einem Pokalspiel nicht macht. Sehr gut, ja. ja. Da hoffen wir mal draus, ja. ja. Hoffen wir, dass es das so läuft. Weil wichtig wäre es, wie gesagt, du kannst die ganzen anderen Leute nochmal anders einstellen und aufstellen gegen Leverkusen. Da müssen wir auch anders auftreten. Ja, Ich meine, ich habe immer noch das, äh, die, die Vorjahresklatsche ein bisschen im äh, im Nacken, ja, das hat mich mm. schon belastet. Andererseits und das ist genau diese, das ist genau diese Variante, die die Frankfurt Eintracht diese Saison abbildet. Unser stärkstes Hinspiel haben wir wahrscheinlich ähm, oder in der Hinserie haben wir gegen Leverkusen Pause gemacht. gemacht ja. Und das ist genau das Ding, die Eintracht zeigt halt momentan ihre zwei Gesichter. Natürlich ist das auch so, dass Leute wie Silva jetzt gerade natürlich auch angekommen sind, könnte man meinen, ne, dass ihm genau diese Eingewöhnungszeit, die man ihnen auch zugestehen muss, jetzt langsam ähm, auch zurückzahlen. Du siehst, dass Kamada immer wieder positive Akzente setzen kann. Vielleicht ist es so, ja, aber es bleibt noch diese Inkonstanz und da müssen wir irgendwie sehen, dass Mittel und Wege gefunden werden, auch gegen Leverkusen zu bestehen, denn wir können wahrscheinlich schon sagen, dass das Rückspiel doch ein bisschen anders wird, als das Hinspiel. Anders geht es wahrscheinlich nicht. Ja. Ja, ist richtig. Keine Angst, das entbindet dich nicht davor, Überleitung zu bauen. Ja, gut. <lacht> Alles gut. Was ist denn dann euer Ergebnistipp, nachdem wir die Aufstellung ja jetzt schon haben? Für ich sag 4-2 für uns nach Verlängerung und das 3-2 fällt durch einen sehr dubiosen Treffer. <lacht> nach neuer oder nach alter Handspielregel? Nee, die Neue gilt ja glaube ich erst ab nächster Saison. Ne? Mir ist das völlig egal. Ich will nur, dass Werner dann genau. am, am Mikrofon steht und sich aufregt. <lacht> Ja, ich sag mal, ich, ich habe Bock auf ein lockeres 3-1. Okay. Dennis? Ähm, ich glaube tatsächlich ein 3-2, aber in der regulären Zeit. Mhm. Viele Tore alle. Und mm, was sagst ja. du, René? Ähm, ich wäre auch für das 3-1, aber auch in der regulären Zeit. Also ich glaube schon, das gegen Bremen da wird einiges an Toren fallen. Ja, ne? Ja, und so ohne Gegentor kommen wir letzter Zeit auch nicht. Oh, ey, nicht weg. Das, regt, das regt mich so oft auf, ne? Ich habe das äh, auch äh, beim Hinspiel gegen Salzburg habe ich mir gedacht, ach Gott, warum fangen wir da? Ja, ja, ich weiter mal ein Elfmeter Tor, aber ganz ehrlich, das ist so ärgerlich, das regt natürlich auch Trapp komplett auf, ne? Da ist dann auch wütend und denkt sich mal einmal hier mal ein bisschen öfter mal ge ohne Gegentor. Es ist richtig bitter, aber wie du sagst, wahrscheinlich kommen wir ohne Gegentor auch nicht raus. Ja. Die spannende Frage ist ja eher ähm wie viele gelbe und rote Karten gibt es, da gibt es ja auf beiden Seiten immer mal so Kandidaten die da gerne unterwegs sein können, das könnte auch noch so ein Ding sein dass man sich gegenseitig so ein bisschen provoziert und da vielleicht auch früh der ein oder andere äh, angezählt ist mit gelb oder sogar ich sehe da Kandidaten auf Bremer Seite äh, <lacht> ja. die, die frühzeitig <lacht> zum Duschen gehen könnten ich gucke zu Ihnen, Herr Glasen Genau. Es ja, sind tatsächlich einige, ne, es hat sich auch wieder der ein oder andere fit gemeldet, der zuletzt ein bisschen, ja. ähm, der, der zuletzt nicht ganz fit war ne, und da kann ich mir schon vorstellen, dass, da, dass es da den einen oder anderen gibt, aber ich hatte das jetzt gar nicht so im Fokus gehabt, dass ich mir überlegen, ja, es also, ja, wird, wird, schon, wird schon eine ruppige Partie, also schon eine ruppige also, ich mein, Partie die vielleicht kann, auch so Kevin ein bisschen ist ja der fit, ne? sind, jetzt durch diese ganze Thematik mit irgendwie hier abgesagtem Ligaspielen oder vielleicht ein bisschen übermotiviert in den ein oder andere Situationen reingehen, mhm. Ja, das kann schon sein. Oh. Andererseits, na ja, ich, weiß, ich weiß halt nicht, Basti hat es ja vorhin schon gesagt, ich weiß halt nicht, ob das irgendwie doch noch ein bisschen im, im Kopf ist, dass du irgendwie auch ein bisschen aufpassen musst, weil die Liga ist halt auch noch so wichtig. Ich weiß es nicht. Aber kann schon sein, dass sie da alles geben. Und gerade so ein Kevin Vogt, der ist immer für eine Karte gut. Der ist immer für eine Karte gut, das ist richtig. Sind wir denn irgendwie belastet aus dem oder wenn, wurden die Karten Wie ist das denn hier eigentlich? Wurden die Karten gelöscht aus den letzten Runden oder es ist ja jemand jetzt für... Auf jeden Fall gibt es keine fährt. Sperre. Nee, Sperre haben wir aktuell keine. Ich meine, die nächste wäre jetzt tatsächlich nach dem Viertelfinale. Mhm. Wenn ich ja, das so also richtig ich, im Kopf habe. Wichtig ist, dass wir sperrenfrei sind. ne? Ja, das sind mhm. wir auf jeden Fall. Und äh, Verletzte sind ja auch soweit wieder da. Gacinovic ist ja noch so ein bisschen Fragezeichen auf unserer Seite dran. Das ist ja wohl nach der Pressekonferenz von heute auch abhängig davon, ähm, ob er morgen dann im abschließenden... Training da ähm, nochmal mit, ob er da durchhält. Eine, eine kurze Frage, ich will es ja. eigentlich gar nicht ansprechen. Lass es. Okay. <lacht> okay. <lacht> nee, schießt los, komm, raus jetzt. Dost, ganz kurz nur. Ähm, nee, also nee. Ich, ich, wieder, die, diese Saison nicht mehr. <lacht> Ich verweise also, du, an Marvin, der Marvin hat da helle Fähigkeiten bewiesen, deswegen wende dich Vertrauen, Vladimir. Ja, <lacht> Marvin. Okay. Thematost. Gut. Ich glaube, der wird halt diese Saison echt, der wird ja zumindest keine fünf Tore mehr machen, da kannst du davon ausgehen. Das, wenn er nicht irgendwie. Dann gehen aus, ja. Fangen ja, wir gleich irgendwie... kleiner an. Wird er diese Saison noch mal länger als fünf Minuten spielen? Ey, im Zweifelspiel ist er dann der wichtige Joker, der uns am. 32. Spieltag den Klassenerhalt sichert oder so, ja, aber viel früher, ich habe echt kein hilft vielleicht ja. oder Pokalfinale, ja, vielleicht ist ja. er dann eine Option, ein Pokalfinale, so ein bisschen der Joker, ey, dann kann er wieder wichtig sein, also es kann ja alles möglich sein, aber es ist halt leider so, dass, dass jemand dass der uns so, so bitter und auch fehlt, weil natürlich hat man viel ganz anders mit ihm geplant, das wird so nicht passieren. Aber offiziell hat er jetzt wieder Adduktorenproblem oder was, also ist ja ich glaube ehrlich gesagt, die wissen selber nicht genau, was hat. Ja. Also ich glaube, ja. ich glaube, glaub, ja. glaub, es hat irgendwie so ein bisschen den Eindruck. Wurde auch kommuniziert. Und ich meine, ganz ehrlich, ohne jetzt hier zu, äh, weiß ich nicht, mäßig zu klingen, ich, Körper und Seele sind ja auch teilweise eher verbunden, als wir denken. So, also ich glaube <lacht> tatsächlich. <lacht> Das, man weiß glaube ich gar nicht mehr ganz genau, also der dann, dann kommt Magen dazu, wer weiß, dann ja. ist er vielleicht halt nicht so gut drauf, dann zwickt mal hier, das kennt ja jeder von sich selber. Ich meine, es ist ja nicht umsonst erwiesen, dass wenn du Stress hast, dass du Rückenschmerzen kriegst, So, also ich glaube tatsächlich, dass bei dem irgendwie mal komplett gecheckt werden muss, was abgeht. Hm. Und dass der aber dann, diese fünf Tore, wie Marvin sagt, macht er auf keinen Fall mehr, aber es kann trotzdem sein, dass der noch ab und zu mal spielt, was ich gar nicht so schlecht finden würde, weil er trotzdem was anderes bringt und... Äh, ja was, was Silver halt nicht so hat, so dieses, diese absolute hohe Präsenz im Strafraum zum Beispiel oder dieses, ja, bisschen mehr One-Touch-mäßige. Ich glaube auch, genau das ist es, weil die Qualitäten, die er im rein theoretischen hat, die sind ja unbestritten und das ist auch ein guter Typ. Ich finde ihn auch ganz sympathisch. Und ich glaube, der würde auch gerne, aber es geht halt gerade nicht. Das ist genau das, was er was hier sagt. Im Zweifel drücke ich ihm einfach die Daumen, dass er bald wieder auf die Beine kommt und genau das macht, was er am liebsten macht. Und ich glaube, das ist halt auch einfach Fußballspielen. Den nervt es gerade genauso wie uns alle. Ja. Ähm, aber es ist halt momentan einfach nicht so, dass ich, ne, dass wir glaube ich eine Chance haben, dass wir ihn jetzt so bald wieder sehen. Und das ist halt traurig. Ja. Gleichfalls, ja. Okay, gut. Ist auch eine kleine Aufforderung ja, an am ja, endlich besser. sich mal wieder ein bisschen mehr reinzuknallen. So. Ja. Mhm. Das ist äh, korrekt. Ja, dann lasst uns doch noch mal ein bisschen weiter ähm, nach vorne gucken. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt über Leverkusen schon sprechen? Wir spielen Samstag 15.30 Uhr auswärts bei denen. Das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen sehr Glaskugel äh, gucken. Es ist wie immer, wenn wir eine Sendung Dienstag aufnehmen und dazwischen noch ein Spiel ist, finde ja. ich ganz, ganz schwierig zu sagen, ja. Ja. weil auch Leverkusen spielt ja auch noch, also. Das ist äh, korrekt, die sind ja auch morgen noch dran, ne? Ja wir warten einfach ab. Ich glaube, wir können ehrlich gesagt realistisch jetzt nicht mehr großartig viel dazu sagen. Ähm, uns ist klar, und das können wir faktisch festhalten, dass gegen Leverkusen mit aller Wahrscheinlichkeit eine andere Mannschaft auf dem Platz steht als morgen, und ich glaube, das ist alles, und da müssen wir auch, eine wir haben eine andere Zielsetzung. In Leverkusen ist es wichtig, Kompaktheit <lacht> an den Tag zu lassen. Und diese Kompaktheit insofern halt auch dadurch, dass du erstmal geordnet spielst, vielleicht nicht so überfallartig wie gegen Bremen, musst du anders, musst du, musst du alles anders machen, weil da bist du eher am Zug. Du kannst halt sehen, dass du gegen, gegen Leverkusen den einen oder anderen Konter gut zu Ende spielst. Und da sehe ich Leute wie Silva auch vorne, genauso auch, ähm, Kostic, der wieder seine Schnelligkeit anbringen kann. Das ist halt was anderes. Wir müssen es abwarten. Mehr geht nicht. Genau. Dann, dann empfehlen wir an dieser Stelle schon mal präventiv äh, die Folge Fußball 2000, Diese wurde mir vorhin äh, zugesichert, nach dem äh, Pokalspiel morgen aufgenommen wird. Da werdet ihr vielleicht auch mal noch ein bisschen in die Richtung gucken. Oder zumindest mal haben wir dann mehr Klarheit nach dem Pokalspiel. und Dann kann sich da jeder noch so ein bisschen selbst seine Gedanken machen. Dann lass uns mal noch über was anderes reden, was heute auch noch... Ähm, veröffentlicht wurde. Es wurde nämlich bekannt gegeben, was die neuen Anstoßzeiten ab der Saison 2021-2022 sein werden, weil ja jetzt auch gerade die äh, Übertragungsrechte vergeben werden und damit ja dann auch die Frage ist, wann laufen denn diese Spiele oder wann werden diese Spiele ab angepfiffen? Und ähm, da steht drin, dass es im nächsten Jahr zehn Bundesligaspiele am Sonntag geben wird. Das sind ja diese Ausgleichsspiele für ähm, die Spiele unter der Woche in, den, in der Euroleague, wo ja in dieser Saison fünf Spiele am Sonntag 13.30 und fünf Spiele am Montag waren, wo wir auch gegen Union nochmal da und deutlich als Eintracht-Fans unser Statement dazu abgegeben haben, und wir kommen da jetzt irgendwie so ein bisschen gefühlt vom Regen in die Traufe, weil es gibt dann jetzt zehn Spiele am Sonntag um 19.30 Uhr. Herzlichen Glückwunsch. Es ist genau das und ehrlich gesagt diese Kurzfristigkeit von sehr, sehr vielen Fans, die halt gesagt haben, oh, warum wird denn demonstriert, sind die alle blöd, haben die nicht auch, haben die, nicht die Na Nachrichten gecheckt oder so. Genau. Ähm, die eigentlich auch in den Kommentarspalten, weil, ihr wisst ja, ich bin ja hauptberuflich viel mit in Social Media unterwegs und so weiter. Mein herzliches Beileid an dieser Stelle dafür. Ja, das hat manchmal seine positiven Seiten, manchmal war <lacht> leider auch gar nicht. Nee. Und da ist es halt schon so, dass du halt sagen musst, Leute, es ist halt zu kurz gedacht, genau darum ging es. Es ging nicht nur darum, dass jetzt dieses eine Montagsspiel jetzt irgendwie ein Problem ist, sondern es geht um die Strukturänderung innerhalb des deutschen Fußballs. Ja, und die ist ja schon, wird ja jetzt sehr deutlich. Ich lese es noch einmal komplett vor, weil es, wie die Änderungen sind. Also wir haben am Freitag weiterhin das Spiel um 20.30 Uhr. Wir haben am Samstag mehrere Partien um 15.30 Uhr. Wir haben weiterhin auch das Bundesliga-Topspiel um 18.30 Uhr. Dann haben wir am Sonntag die Anschlusszeit 18 Uhr, die auf 17.30 Uhr vorverlegt wird. Und dann haben wir eben die besagten 10 Spiele sonntags um 19.30 Uhr, Montagsspiele entfallen. Und dann gibt es das Gleiche auch nochmal in ähnlicher Konstellation für äh, die zweite Liga. Ähm, dahingehend, dass das Montags- also, Bleibt alles wie bisher, nur das Montagsspiel wird auch da abgesagt und findet dann am Samstag 20.30 Uhr statt. Da kann ich auch sagen, okay, Samstag 20.30 Uhr für die Leute, die vielleicht Samstag oder Sonntag arbeiten müssen, doof, aber das ist ja noch irgendwie ein Ding, da kannst du ja echt noch mit leben. Aber Sonntag 19.30 Uhr, gerade als Verein wie Frankfurt, der ja auch einfach Fans in einem relativ großen Einzugsgebiet hat, wir haben mal im, im Vor-, in der Vorrunde, als wir noch auf Dennis warten mussten, ähm, Nochmal so ein bisschen durchgerechnet. Wie matzig du bist. <lacht> du kommst halt ja. dann da irgendwie 22 Uhr, 22 Uhr, 3 ist ich irgendwie da aus dem Stadion nachher irgendwie raus. Mhm. Ja, ähm, wenn du gut rauskommst, wenn du Pech hast, ist es auch erst 23 Uhr, dann hast du vielleicht so eine mittlere Abrei Anreise, Abreisezeit von irgendwie zwei Stunden. Das heißt, du bist irgendwie um eins, zwei nachts zu Hause, wenn du Pech hast und musst irgendwie von Bremen noch zurückfahren, dann Gute Nacht, Marie. Ähm, ja, der Montag ist halt eigentlich trotzdem rum. Den kannst du nicht realistisch, wenn du nicht gerade irgendwie Spätschicht arbeitest, kriegst du den nicht hin. Ja, das ist genau der Punkt. Marvin hat es ja schon gesagt. Ich habe sogar gar keinen Bock, ich habe auch keine Kraft mehr, mich über großartig aufzuregen. aber wenn ich, mir überlege, was, wenn ich mir überlege, was den Shitstorm viele Leute gekriegt haben, unter anderem auch Teile von uns, weil man tatsächlich nicht mal zu Protesten aufgerufen hat, sondern nur gesagt hat, dass man es versteht. Ja, ja gut, aber das ist ja so generell so eine Diskussionskultur, dass man ja immer nur irgendwie von sich selbst immer mehr ausgeht und ja, überhaupt nicht mehr wahrnimmt, um, was auf der anderen Seite ist. Man kann ja zumindest auch probieren zu verstehen. Aber dieses, ich meine, nicht nur die Kommentare, auch die Medienberichte mit hier Idiotenprotest, weil die Montagsspiele sind ja schon längst abgesagt. Das ist genau diese Kurzfristigkeit, die dann zu einer aufgeheizten Stimmung führt. Wenn ich mir überlege, was für Diskussionen, das macht mich jetzt doch wieder wütend, was für Diskussionen an diesen, um diesen Montagsprotest waren, was für eine aufgeheizte Stimmung das war, wo wirklich, wo wir immer noch eine Spaltung der Fanszene befürchten müssen. Und jetzt zeigt das quasi so... Ja, dann spielen wir heute halt nicht montags und sonntags um 13.30 Uhr, sondern sonntags um 19.30 Uhr, ist auch nicht viel besser, darum geht's, es geht nicht um diesen Montag, es geht darum zu sagen, ganz ehrlich, denen ist es scheißegal, ob die Leute auswärts fahren können und das sind zehn fucking Spiele, das ist einfach nervig und da finde ich, kann man gegen protestieren und das war ein sehr friedlicher Protest, deswegen für mich auch im Nachhinein bleibe ich dabei, der Protest absolut gerechtfertigt, ja. leider an der Stelle wirkungslos. Aber ja gut, man frisst Zeit halt, weil im Endeffekt, was soll ich jetzt machen? Soll ich mich jetzt irgendwie, keine Ahnung, soll ich jetzt von meinem Balkon springen oder was? Keine Ahnung. Es halt so. wäre ja auch überhaupt das kein schade. Problem gewesen, noch ein zweites Spiel um 15.30 Uhr oder 17.30 Uhr zu machen, was ja auch schon scheiß Ja, genau, was ja auch schon Scheißzeiten sind, um auswärts groß wegzufahren, gerade auch die Abendzeit. Aber 19.30 Uhr, das bringt ja überhaupt nicht mehr Erholung. Es soll ja, ihr, ihr sagt es ja gerade, oder René, du hast in der Einleitung gesagt, es soll als Erholungszeit für. Da, ähm, die Mannschaften äh, sein, die da irgendwie am Donnerstag noch gespielt ja, haben, das ist doch, ist doch scheißdreck, Und da ist, ist halt Batsch, aus meiner ne? Sicht halt auch wirklich keinerlei Unterschied drin, ob du jetzt wirklich sonntags um 17.30 Uhr Abschluss genau, hast genau. oder um 19.30 Uhr. Ja. Die zwei Stunden mehr, die du dann da jetzt an Erholung hast, davon wirst du jetzt auch nicht irgendwie wieder. Ja, total das genau fit. Also das macht keinen Unterschied. Es ist halt wirklich, das ist aus meiner Sicht ein absoluter Vorwand. Es geht einzig und allein darum, mehr Einzelspiele zu TV haben, zu verkaufen. um genau, ja. die Kohle, die sie einfach brauchen, um hier ihre Schmusi-Busi-Reisen und sonstige Dinge irgendwie zu finanzieren, die kriegen den Hals nicht voll, das ist das einzige Thema. Ich bin grundsätzlich da vollkommen bei dir, René, das ist wirklich, ich finde es frustrierend tatsächlich und ich glaube auch, das muss man sich einfach nochmal vergegenwärtigen, weil natürlich können wir sagen, es ist halt die Perspektive, die du halt einnimmst. Ne? Du kannst natürlich sagen, ach wie schön, das ist doch super, dann kann ich einmal am ähm, Nachmittag äh, schön äh, sonntags noch Bundesliga gucken und einmal um 19:30, Uhr, das ist doch klasse. Ja, das ist richtig für die Leute, die es konsumieren wollen, ähm, als Rezipient ähm, vom, vom Fernsehen kann ich das nachvollziehen. Aber mhm. es ist halt nicht geil für die Leute, und das ist immer noch ein ganz wesentlicher Teil der Fankultur, die halt um 19.30 Uhr dann dort stehen, die Stimmung machen, warum die Leute dann überhaupt zuschauen, warum sie es überhaupt anmachen. Und zwar ist es ja nicht oft so, dass die Leute richtig Bock haben auf wunderbaren Fußball von der Frankfurter Eintracht gegen Werder Bremen um 19.30 Uhr. Das ist ja nicht das, was die Leute dann antreibt, sondern die wollen ein spannendes Spiel sehen, klar. Aber die wollen auch, dass da Stimmung ist. Aber die Stimmung kann ja nicht garantiert werden. Werden, wenn ich um 19.30 Uhr Sonntags eine Anstoßzeit habe. Das heißt für mich tatsächlich, wenn ich aus Bremen zurückfahre, ist der Montag für mich komplett. Ciao. Das heißt, wie mache ich das? das? Du darfst auch nicht nachvernachlässigen. Und man muss sich immer so ein bisschen auch versuchen reinzuführen, dass die, die meisten Auswärtsfahrer sind jetzt nicht diejenigen, die, äh, die nachmittags ähm, schön äh, ein Baguette sich reinhauen und abends äh, und morgens bis abends in den großen Towern äh, in der Bank sitzen und unfassbar viel Geld scheffeln. Das ist nicht der Fall in Frankfurt. Ja, das ist, das ist Teil dieses äh, Kontrasts, den es aktuell gibt. Und das heißt, diejenigen, viele, nicht alle, wahrscheinlich gibt es auch da Unterschiede aber viele der Leute, die äh, allesfahrer sind, die müssen eh sehen, dass sie ihr Geld einigermaßen irgendwo herbekommen und müssen dann sehen, dass, äh, wo sie arbeiten, damit sie die, die Fahrten auch wie Europa jetzt wieder machen können. Und Leute, kommt mir auch nicht mit dem Argument, ja, aber jetzt unter der Woche, da fahrt ihr doch jetzt gerne mal nach Europa. Das ist ganz oh, anderes. Der Eidl, der Eidl. Das sind zwei, das habe ich jetzt total ja. oft wieder gelesen, das sind zwei ich komplett konträre Sachen, weil das ist ein Happening, gerade für, für Eintracht-Fans und für, das ist für Leute, die nicht reden regelmäßig genau das haben, wir, dass wir jetzt zum zweiten Jahr hintereinander jetzt europäisch sind, ist unfassbar für uns. Unvorstellbar. Und das feiern wir. Das geht aber für jedem aufs Geld. Aber das machen wir, weil das halt was Einmaliges ist, wo du in der Regel wahrscheinlich in 30 Jahren noch deinen äh, Kindern erzählen kannst und sagst, Ah ja, dann ist der Opa hier, dann ist der Opa hier äh, wirklich mal zwei Jahre kontinuierlich alles gefahren, hat er die Welt gesehen, war super. Das, deswegen gibt es die EU. So Theoretisch könnte man das mal alles anführen. Aber dieses, ja, aber sonst unter der Woche seid ihr auch gern unterwegs. Also das ist Bullshit. Ja, ist tatsächlich so. Es ich muss ist aber mal Montag Urlaub nehmen, damit ich mir Wolfsburg angucken kann, so ungefähr, ja. <lacht> das ja, ist dann es der ist. Event. Nein, das geht ja auch um tatsächlich, dann nur noch, um den Punkt nochmal aufzugreifen, mhm. es müssen halt auch viele Leute entweder deutlich verkürzt die Arbeitszeit versuchen zu legen oder ähm, Urlaub nehmen und ja, da ist natürlich was und ihr habt gerade, Marvin, du hast es richtig gesagt, das ist ein Event, da ist mir gerne bereit zu sagen, komm, ich, ich nehme jetzt mal einen Urlaubstag am Freitag oder auch schon am Donnerstag, reise da morgens an und wenn alles äh, geil läuft und es ein richtig geiler Ort ist und geile, geile Fahrt, dann fahre ich am Mittwoch schon und mache einen kleinen Kurzurlaub draus. Das kann ich aber doch nicht sagen, wenn ich am sonst am Montag irgendwie abends um 20.30 Uhr spiele und muss dann irgendwie bin in Wolfsburg und dann sehe ich die Zugverbindung, scheiße, ich komme gar nicht mehr raus, ah, mit dem Auto klappt es auch, Mist, ah, klappt nicht, dann müsste ich mir am Dienstag dann Urlaub nehmen, um mir ein Spiel in Wolfsburg anzugucken, dann greift sich doch jeder an den Kopf. Wolfsburg ist vielleicht jetzt kein ideales Beispiel, weil es von der Entfernung her noch irgendwie geht, aber es ist trotzdem, der Punkt ist doch, dafür ist es einfach, glaube ich, niemanden wert, einen Urlaubstag oder sonst irgendwas zu nehmen. Und wenn du das andere damit, das ist ein Vergleich, wirklich Birnen Äpfel Wahnsinn, geil eigentlich, dass die Leute da so naiv sind. Es fuckt mich aber tatsächlich auch extrem ab, weil wir tatsächlich als Eintracht, die dann diese geile Fahrten donnerstags haben, wahrscheinlich wieder zu 90 Prozent diesen dämlichen Sonntagtermin reingeknallt bekommen um 19,30. Ähm, haben wir ja aber gesehen, da wir da waren der ja der jetzt auch... Da gehst du aber davon aus, dass wir uns nochmal für Europa qualifizieren. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht auch so ah, okay, ja, ein bisschen ein bisschen sehr gut, positiv gedacht. Aber äh, Pokalfinale? Also Leute. Außerdem also, ist es ja auch erst ab 2021, <lacht> 2022. Mann, und das also ist doch genau der Punkt, denn es spricht doch an. Es gibt so viele Sachen, die uns in unserem Fanalltag sowieso schon nervös machen. Die Eintracht spielt gegen Basel in fucking... Europa League Achtelfinale, wir spielen Viertelfinale im DFB-Pokal, wir müssen gucken, was in der Liga abgeht. Wir spielen gegen Kofeld, bla, das die Sachen, mit denen will ich mich beschäftigen. Und nicht ob Leute rumschreien, Scheiß Montagsproteste, Scheiß Ultras, Dietmar Hopp. Äh, äh. Jetzt, jetzt fangen Leute, fang jetzt an, Dietmar Hopp und Robert Enke in einen Topf zu schmeißen. Lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Ganz ehrlich, es muss jetzt irgendwie wieder in Normalität einkehren. Und das muss damit anfangen, dass die Eintracht morgen ins Halbfinale kommt. punkt, Alter. So, Kofeld Revenge Nummer 1. <lacht> ja. Ja. ja, also es wird alles irgendwie nicht einfacher. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier mit diesen Rechtevergaben ähm, äh, weitergeht und wo das dann am Ende dann auch landet. Das sind jetzt erstmal die Anschlusszeiten und ich das ist aber alles fix schon, ne? Das ist jetzt, das ist jetzt fix durch, oder? Die Anschlusszeiten sind, äh, sind fit, äh, fix, genauso wie diese, diese vier Pakete, die es da jetzt irgendwie ja, für diese Übertragungsrechte genau. gibt, wo irgendwie dann, so wie ich das verstanden habe, in der... Ende April, man, ich hatte hier gerade irgendwo ab dem 27. April wird quasi dann täglich darf auf eins dieser Pakete geboten werden da muss ein geheimer Mindestpreis erreicht werden, den natürlich keiner kennt, sonst wäre er nicht geheim. Ähm, <lacht> und dann entscheidet die DFL auf ihrer auf ihrer Sitzung am Anfang Mai falls eben die Preise nicht oder dieser Mindestpreis nicht erreicht wird, was dann passiert, dann kann man irgendwie auf Basis von Inhalt und Struktur und hast du nicht gesehen entschieden, was ich halt auch wieder Richtlich bedenklich... alles. Ja, was ich halt Wie auch eben. bedenklich finde, ist jetzt diese Aussagen, die jetzt im Vorfeld irgendwie schon wieder lanciert werden, von wegen Rückkürzung nur einem Anbieter möglich. Naja, das ist in so einem Prozess immer möglich, aber weswegen wird es dann jetzt extra erwähnt? Wird da jetzt vor im Vorfeld schon irgendwie gemauschelt oder was ist da? Also dieses ganze Ding ist wieder irgendwie sehr merkwürdig. Ich bin gerade froh, dass ich dieses, diese Sky-Kündigung durch habe und am Ende wird es dann wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen, dass es dann wieder irgendwie nur bei denen landet und keine Ahnung, es ist alles irgendwie sehr eklig. Es macht keinen Spaß mit dem Verein. Mal einfach. den Teufel mal nicht an die Wand, Trinne. Entschuldigung. Guck mal. Guck Entschuldigung. Guck mal. Ja. Also es wird auf jeden Fall nicht besser für die Fans und es wird auch nicht an den Fan in erster Linie gedacht, sondern nur... Äh, wie groß der Geldhaufen ist, den man mit dem Ding irgendwie einnehmen kann und das ist die Motiv. Und dann gibt es auch die Diskussion, ich werde mich jetzt auch zur Diskussion raushalten, ich kann ja nichts machen. Ich sehe auch schon wieder, wie Marvin es auch schon gesagt hat, dann kommen die, man weiß ja auch jetzt schon wieder, was für Argumente dann kommen. Ja, wenn ihr dann die Bundesliga-Stars haben wollt, dann muss es halt so sein. Ja, ja. Was Stars hat die Bundesliga <lacht> denn? <lacht> Kimmich oder was? <lacht> ja, wen oder den Thomas Müller, der Thomas sich nur dann äußert, hier. der, der Deswegen sich nur dann ich dann am Montag äußern, spielen, damit ein Thomas Müller in der Bundesliga gehalten werden kann. Ja, ja. vielen Dank, Alter. Da spiele ich lieber das am Freitagnacht, Alter. Oh, du ne <lacht> Scheiß. Da spiel ich nur Freitagnacht, Sonntagmorgen oder sonst ja. irgendwas. Da hab ich wirklich keinen Thomas Müller. Aus der kein Müller. Ja. Ja. <lacht> also, das ist wirklich kein Argument. Das ist ey. Wahnsinn, tatsächlich. <lacht> das sind so Clowns-Argumente, ey. Mann, Mann, Mann, ey. <lacht> Das ist richtig bitter. Naja, lass uns nicht über Thomas Müller sprechen, ja. dann bekomme ich wieder einen Kamm. Alter. So, lass uns irgendwie... Sonnenkönig. Das ist ja eigentlich, eigentlich nichts mehr zu besprechen, oder? Ne. Ja, äh, wir können noch einen kurzen Ausblick auf die Saison vor, vor 20 Jahren äh, machen und dann können wir mal noch gucken, was wir an Empfehlungen haben. Und ich glaube, dann brauchen wir auch alle ein bisschen ein Päuschen bis... Äh, ja. Bis morgen. Bis morgen. Toll. Bis, bis morgen. <lacht> ja, das, das ist wie Son Anschlusszeit sonntags, 19.30 ja, Uhr. Du wirst ja wohl gefälligst bis morgen erholt haben. Mein Gott. Stell dich nicht so an. So. Ich fange auch an. Ja, dann jetzt äh, lass uns mal gucken auf die Saison 99-2000. Liebe Zuschauer, Alexander Schuhe. Ja. ist Schluss. Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga. Ja. Ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Ehrenhaus! So, und wir reden dort dann jetzt über den 24. Spieltag. Am, vielleicht noch kurz zur Erinnerung, am 23. Spieltag hat die Eintracht an einem äh, Sonntag, damals noch zu erträglichen Anstoßzeiten an einem Sonntag oder erträglicheren Anschlusszeiten an einem Sonntag, 1 zu 1 gegen den BVB gespielt und durfte dann am Folgespieltag, nämlich dem 24. ran gegen den VfB Stuttgart an einem Freitag und der Bericht beim Kicker steht unter der Überschrift Gepard Stahl-Ballakow die Show. Wir haben nämlich am Ende 2 zu 0 in Stuttgart gewonnen nach Toren von Young und eben besagtem Gebhardt erst in der 60. und dann in der 80. Minute und konnten uns damit so ein bisschen mehr an einen potenziellen Nicht-Abstiegsplatz nach vorne schieben. Die komplette Aufstellung der Eintracht an diesem Spieltag war im Tor Heinen, davor Kracht, Hubschef, Kutschera, davor Raziewski, Schur auf den Außenbahnen Gebhardt und Sobocic und offensiv in der Mitte Held Gomir und ganz vorne in der Spitze Salou, der aber in der 52. ausgewechselt wurde. Dafür kam dann eben Young unter anderem Rhein, der dann das erste Tor in diesem Spiel erzielt <lacht> hat. Ey, was eine Truppe, Alter. Ja. Immer wieder, immer wieder faszinierend. Kannst du mal die Aufstellung von Ja, sehr gerne. Im Tor Wohlfahrt. In der Abwehr, Thiam, Berthold, Bordon und Schneider. Im Mittelfeld Pinto, Soldo, Gerber, Licht und Balakow und ganz vorne Ganea. Und wer weiß noch auswendig, wer der Trainer des VfB Stuttgart damals war? Schäfer? Rangnick. Das ist Rangnick. Ah, ja. Krass, okay. Wow. Mhm. Rangnick. Krass. Viorel ja. Ganea ist natürlich auch so eine unerfüllte Hoffnung gewesen, glaube ich, für jeden Stuttgart-Feld. Er war, glaube ich, gar nicht so günstig, ey. Ja, krass. Ja. Und wahrlich ist hier nicht der Co-Trainer von der Nationalmannschaft, hat er jetzt in der Abwehr gespielt, oder, Schneider? Ja, ja. Genau. Krass. Krass. der hat in der Abwehr gespielt, genau. Guck an. Immer wieder interessant, die Ja, typ. das muss man Na, schon ja. sagen. Aber geil. Geil halt Franzl Wohlfahrt, ne? Äh, Franzl Wohlfahrt ist immer noch einer meiner absolut lieblichen Spieler, tatsächlich. Da, lustiger äh, Typ, ja. ja. Er damals, damals schon ein Klotz gewesen, mittlerweile ja. auch zum Rollen tatsächlich. Aber bei ihm weiß ich wieder, warum die österreichischen Nachspeisen einfach so lecker sind. Ne? <lacht> <lacht> ja Wirklich kurioser ja, ein gutes Typ. Gutes Kampfgewicht, ja. ja. Aber der sah eigentlich auch wirklich tatsächlich nicht aus wie ein Torwart. So. Nee, nicht richtig. Aber da ja, hat du der hat, so, glaube ich, so ein bisschen Respekt als Gegenspieler, wenn du da auf den zu bist. Also der rennt wahrscheinlich auch einfach über dich drüber und uh, der merkt da nicht mal was von. Er hätte tatsächlich auch so ein bisschen so laufen können, wie als, also, wer wäre Wohlfahrt, glaube ich, in USA groß geworden, wäre irgendwie so bei UFC Number One dabei gewesen, wie so ein Barfighter, weißt du, wo, äh, wo er einfach irgendwelchen <lacht> Leuten aufs Maul haut oder so. Also das hatte ich mir bei ihm auch ganz gut vorgestellt, ne? Aber, aber, aber so liebevoll aufs Maul haut, ne? Also, vielleicht schon, er hat ja einen süßen Blick so, ne? Also, nicht bösartig, aber, ne, ne, ne, man halt mal eins aufs Maul. Also, René, besondere Vorkommnisse bei dem Spieltag war ja, Heinen hält einen foul von Balakow in der zweiten Minute. Das ist auch ein interessanter Effekt. Auch geil, ne? Ich meine, mit Heinen haben wir da ja jetzt auch echt einen soliden Torhüter gehabt. Ich glaube, kam Heinen nicht irgendwie von seiner Schafszüchtfellanlage äh, ähm, oder beziehungsweise von seiner Scha Schaffarm aus Irland oder so? Ich glaube, der ist doch extra für uns reaktiviert worden, oder? Gott, ja, ja, ich glaube, Dirk Hain kam extra damals äh, wieder zurück. Der war eigentlich schon raus aus dem ganzen Game und wurde, glaube ich, von Magath irgendwie, da, irgendwie wieder initialisiert. Der wurde, wurde von Magath da wieder äh, in Lohn und Brot gebracht. Ja, ja. Habe ich zumindest im Kopf gehabt. Das ja, ja, das sein, ist das richtig. Dem, dem Zeitpunkt, wo Magath zur Winterpause als Trainer angetreten ist, ist er dann da äh, so in den Mittelpunkt mhm. gerückt. Ich hatte gedacht, das war so, aber gut. Ja, ja. Kann auch sein. richtig. Ja? Okay. Ja. Geiler, typ. Geiler Typ auf jeden Fall. Ja. <lacht> auch schön, Schiedsrichter des Spiels, Markus Merck, und die Beschreibung ist wunderbar, hat auch eine tolle Note 4 bekommen, aber entschied in strittigen Situationen zugunsten des VfB, so fiel er beim Elfmeter auf Pinto Schwalbe herein. Oh, das ist natürlich auch schön. <lacht> Markus Merck, meine Güte, war auch 100 Jahre Schiedsrichter, oder? Na ja, Freunde, ja. Freunde. Gut, morgen also aller Fokus auf Bremen, liebe Freunde. Jeder, der im Stadion will, was er Zeug hat. jawohl. Ja, so ist es dann. Ich sehe schon, Basti will ja Schluss machen, dann haue ich jetzt noch ganz kurz die Empfehlung raus. Äh, 93 haben wir ja schon gesagt. Wenn ihr euch da nochmal mit dem Thema Hop beschäftigen wollt, ich verlinke euch auch nochmal den Twitter-Thread von Ed andrenalin 77, den hat uns der Sounds to Move geschickt. Da wird nochmal das ganze Thema so ein bisschen auch ähm, dargestellt und anderes Thema, wir hatten es vorhin auch schon angesprochen, der liebefreundliche Coronavirus. Da gibt es wochentäglich einen Podcast vom NDR, eine halbe Stunde. Mhm. Ähm, die unterhalten sich mit dem Herrn Drosten, der <lacht> ist Chef-Virologe in der Berliner Charité, wer da nochmal wirklich so ein bisschen... Mehr unaufgeregten und wissenschaftlicheren Ansatz haben will, um sich zu informieren, der kann gerne da einfach mal. Lustigerweise haben Marvin und ich, da genau weil wie uns das interessiert hat, haben wir den auf der Rückfahrt äh, aus Salzburg, haben wir uns den angehört. Ja. Mhm. Das ist tatsächlich so, wie du sagst, unaufgeregt, teilweise ist es tatsächlich aber auch ein bisschen lang. Ja, zu ja, also man, stellenweise merkt man halt schon, dass da eine, eine Wissenschafts, dass sich da Wissenschaftsjournalisten... Nee, vor allem, dass sie sich zwingen wollen, einmal am Tag das zu machen. So. Also. Ja. <lacht> ja, also der geht eine halbe Stunde. Ich finde das schon noch erträglich. Du merkst nur halt, also ich habe zumindest aus meiner Wahrnehmung raus du merkst halt schon, dass da zwei Experten oder zumindest Menschen, die sich sehr lange mit dem Thema... Wissenschaft und wie man solche Ansätze verfolgt, irgendwie unterhalten und es ist es manchmal ein bisschen schwierig, da irgendwie in die Begrifflichkeiten und so reinzukommen. Aber es ist halt einfach unaufgeregt und das finde ich halt das Charmante daran. Es geht jetzt nicht irgendwie um Panikmache, sondern da werden ja, Hintergründe es, erklärt. Das ist, das ist das, was mir halt einfach in all dem, was du sonst irgendwie dazu findest, halt komplett fehlt. Naja, also, gut. es wird schon, es wird schon viel auch getan, um das alles ein bisschen zu erläutern, aber es ist natürlich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, viele der Ansichten, wo gesagt wird, äh, ja, überall Panik, das sehe ich zum Beispiel bei vielen öffentlich-rechtlichen eben nicht so, ja, also da muss ich schon sagen, ähm, das wird mir so ein bisschen, also da wird mir das so ein bisschen nur, weil die Bildberichterstattung momentan hysterisch, komplett hysterisch ist und du jetzt schon den Lava dazu gebracht hast, was könnte man denn Gutes aus Corona-Vorräten kochen? Ja, also da muss ich echt sagen, Leute. Nein, nein, nein Leid, aber du toll. kannst dann ganz ehrlich, das sind ja, wie, wie diese Be die, die, die Menschheit braucht sich bald wirklich, kann sich abschaffen. Also, ja. Johann Lava kocht, ganz ehrlich, du denkst doch, du bist in irgendeinem Satirefilm gelandet langsam. Lava ja. kocht Rezepte ja. aus Corona-Vorräten. Geht's noch, Alter? Ja. Geht, geht's noch, Leute? Ja. Naja, das, das, ist ist sehr, das ist schon reichlich absurd. reichlich absurd, aber de deswegen umso besser dein Vorschlag, äh, denn der NDR der macht das echt unaufgeregt, für mich teilweise ja. zu unaufgeregt, dass ich dann irgendwann gedacht habe, oh, jetzt könnte auch mal vorbei sein. Aber <lacht> äh, sie erklären es zumindest äh, relativ ja. ausführlich und das ist doch ein löblicher Ansatz. Genau. Yes. Dennis, du hattest, glaube ich, auch noch was, was du empfehlen wolltest. Äh, ja. Wir wollen wieder Öko-Tipps, Alter. Also. Oh, oh, oh. Das, da, das, das verschieben wir mal auf nächste Woche. Das wird okay. jetzt zu lange dauern. Es gibt nur einen kleinen Tipp. Äh, an der Stelle auch Grüße an SGE Gonzo. Und zwar äh, getroffen auch in Salzburg. Wenn ihr in Salzburg seid, ist sehr lecker. Die Original Salzburger mozart vom, äh, ja, was ist das? Fürst, glaube ich, äh, heißt, heißt die Marke. Total überteuert, 1,40 eine Kugel, aber saugeil. Und ich weiß gar nicht, wurde dann auch auf Twitter von einigen Leuten, die da auch eingekauft hatten und Gonzo hatte das ja auch geteilt gehabt. Äh, total, total verrückt. Äh, aber geil. Also man muss wirklich sagen, wenn ihr da seid, es lohnt sich auch mal so eine schöne Mozartkugel. Äh, die Original Salzburger Mozartkugel, weil angeblich ja der, äh, der Erfinder ist, dieser schönen Spezialität. Eine, eine schöne Sache. Also wer da Lust drauf hat und auf Süßkram steht, ah, es lohnt sich. es <lacht> ist <lacht> ein mega Mega-Typ, Dennis. Alter, wer diese Mozartkugel <lacht> <ey> total <lacht> verrückt, äh, äh, die sind rund, da ist Schokolade dran. Ist. Ich, ich liebe es, ich liebe es Kaum leider. Mozartkugeln also. lecker. Aber ich habe mir auch weggekauft. gekauft. Auch, ich habe mir auch wirklich genau die gekauft, die du gesagt hast. Auch von Fürsten? Ja, mhm. weil ich kenne ja auch immer nur die Rebe, oder wieder ist eine Rebe? Genau. Rebe irgendwas, so ja, Die ja, kann die, ich, ja. Die gibt es natürlich in unserem Raum. Eben, ja, ja und ich esse die esse ja auch hier ganz gern. Aber äh, es war nochmal was anderes. Ein bisschen dunkler. Du hast den Schokoladengeschmack mehr gehabt. Genau. Ne? genau. Ja. <lacht> also wie gesagt. Aber wie gerne, gerne nächstes Mal auch wieder mal richtige Umwelttipps. Dann bei meiner genau. Dann Nächste Woche, ja, geil, äh, wie Sie aus Ihren corona Und auch nur mit, mit Marvins Intro. Energie gewinnen können oder irgendwas. Genau, Marvel macht dann wieder das Intro. Hervorragend. Komm, dann würde ich sagen, machen wir hier den Sack zu. Äh, Basti geht nochmal ins, ins Reha-Zelte mit für morgen fit ist. Ja. So. Und wir melden uns in der nächsten Woche wieder und wer weiß, über was wir dann reden. Ob wir über Fußball reden, ob wir über Viren reden oder andere Dinge, das entscheiden wir dann. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche. Viel Spaß beim Fußball und bis in die nächste Woche. Macht's gut. Tschüss, hey. tschü. Hey, hey,